Was sie? ja, Lass die Hose oben. 19. No, 19. Ja. Die Comic-Cookies. <lacht> nee, okay, komm Steffen, los, ab. Wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug kommen. Mhm. 13 der Etage wieder. Ja, oder? ja. Bist du bereit? Ja, so bereit war ich nach mir. Ja, dann geht's los.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 auf Etage 13. Die 13. Etage. Oh Gott. Man könnte meinen, wir hätten schon was getrunken. <lacht> Nummer 19. Nummer 19. Du hast gesagt, es wäre okay, wenn ich meine Hose im Einkaufszentrum runterziehe. Das würde keinen stören. Ja... <lacht> Die Sicherheitsleute definieren das Definiere Stören. Die Finger waren nicht nett von den meisten Leuten. So. Ja, ja. Aber das, das klingt sehr äh, so, als ob du live hier wärst. Das ist korrekt. Ich kann Steffen jetzt anfassen. Wo fasse ich ihn jetzt an? Du hättest sagen müssen, dass ich die Hose vorher runterziehen soll. Beide Wenn sie beide anlassen sollen. Ja. Verdammt. Ach, schön. Kann man das so lassen? Oder? Ich bin da völlig, völlig d'accord mit. Ja, wir sind in der Weihnachts Weihnachts-Episode. Genau, das ist unsere Weihnachtsfeier, deswegen kann man da auch mal über runtergelassene Hosen sprechen. Das ist genau, genau die richtige Zeit, nicht mehr, über runtergelassene Hosen und schlecht sitzende Gürtel zu sprechen. Und ich finde, Steffen, es ist Weihnachtsmann, der Gute, kommt mit prall gefüllten Sack und langer Rute. Jetzt kriege ich Angst. Jetzt ist die Zeitpunkt, wo ich Angst kriege. Ja, wir sitzen gerade hier in Frankfurt in der ist die Zeil, ne? In der Zeile. In der Zeil. Drinnen. Nee, das ist, das ist ein neu, neueres Einkaufszentrum. das nennt sich mai Mayzeil, My, das klingt super gut. Ja, für die die, für denen die Zeil an sich nicht ausreicht. Die geht auf die Mayzeil. Und ähm, wir haben uns jetzt versucht, das ruhigste Eckchen. Eine Woche vor, vor Heiligabend zu suchen. Jetzt mittlerweile sind die Leute auch sogar wirklich abgehauen. Wir hatten hier noch gerade drei Personengruppen. Die sind alle weg, ich glaube. Das lag an den runtergezogenen Hosen. <lacht> das macht Sinn irgendwie. Jetzt macht es irgendwie Sinn. Ja, Steffen, wie ist es dir denn so ergangen in letzter Zeit? Ähm, bunt. Bunt? Was, was heißt denn bunt? Hast du viel zu tun gehabt? Da ist ein Fenster offen, guck mal. Oh, da. Ich nicht bald offen. Meinst du, ich schaffe das darüber? Steffen, wenn ich es nicht schaffe, dann war das die schönste und letzte Episode von der Etage 13 und die kürzeste. Ja, ähm, jetzt kriegen wir Publikum. Jetzt, Ich bin das nicht so gewohnt, Live-Situation machen, mich ein bisschen nervös, ne? Aber du hast mich ja gefragt, was ich so erlebt habe in den letzten, äh, wann haben wir uns das letzte Mal gesprochen, weißt du das noch in etwa? hatte ich wohl noch mal ein raus. Also in der Zwischenzeit äh, ist doch einiges passiert, einige Konzerte habe ich besucht, am 6. November haben wir wirklich auch gemenschelt miteinander, das letzte Mal. Am 6. Mal. November? Ja, da war Stoiber auf dem Tennisplatz, falls du dich an diese Folge erinnerst. Das Lustige an dieser Folge ist ja, ich bin diesmal überhaupt nicht vorbereitet. Und das Tolle ist, bei der letzten Episode, wo ich mich so schön vorbereitet habe, alle Themen in unser Themenboard eingeordnet habe, kommt der Herr Steffen und sagt, ich miete die 13. Etage. Und ich so, verdammt, das wird bis nächstes Mal nicht halten, was ich im Kopf habe. Also am 6. ist es online gegangen? Ja, okay. Ich weiß nicht, natürlich nicht, wann das Originaldatum ja. ist, aber am 6. November gehe ich davon aus. Weil wir sind ja sehr schnell im Schnitt, wie du weißt. Das ist ja am selben Tag Aufnehmen, am selben Tag Bam, bam, bam, bam. Dann kann ich ja noch erzählen, dass ich am 4. November ja. bei einem Konzert war. Was für ein Konzert warst du denn? Bei einem Rockkonzert. Äh, was für ein Rockkonzert? Naja, die einen sagen Rock, die anderen sagen es ist Pop und die anderen sagen wieder, es ist Crossover. Ich war bei Kraftclub. Echt? Ja. Und? War gut? War sehr gut. Schön. Gute, gute, gute Liveband. Was war dein Lieblingssong von dem Abend gewesen? Von dem Abend mhm. war, glaube ich, dann die gemeinschaftliche Coverversion von ähm, "Schrei nach Liebe" von den Ersten. Okay, also das beste Lied, was sie gemacht haben, ist ein Band, ist ein Lied an nein, einer anderen nein, nein, nein. Band. Das war nur mein Lieblingslied an also, dem Abend. Okay, ist das, danach aber, hast du jetzt ja gefragt. Ist das, ist das ein offizielles Lied von denen dieses Cover oder ja. es macht jetzt nur auf dem Konzert? Nein, das machen die, machen die nur auf Konzerten, das ist dann mal. Äh, cover gibt ne? okay. aber ganz normal das machen sie äh, mit in so einem block äh, wo sie dann die Vorbände noch mal auf die bühne holen und mit denen zusammen ein lied spielen Ah, okay ähm, wie lange war das konzert haben wie viel zugaben haben die gemacht das war glaube ich eine relativ ausgedehnte zugabe ja hm, okay und das dann noch mal so im innenraum also das, das komplette konzert hat sich von auf der bühne abgespielt und, das, und die Zugabe gab es dann praktisch im Innenraum nochmal auf so einer extra -Bühne. Okay, warst du äh, Stehplatz oder hast du irgendwie... Nö, ich bin ja alter Mensch und als alter Mensch setzt man sich in den Rang. Aber ich glaube, ich habe dann trotzdem relativ viel gestanden <lacht> oder mich stehend bewegt, sagen wir mal so. <lacht> Dafür reicht es dann doch noch, ne? Ja. Also, letztes mal als, also ich bin ja auch gar kein großer Konzertgänger, aber äh, ich glaube, war das schon letztes Jahr oder noch dieses Jahr? Das einzige Mal, wo ich halt Stehplatz bezahlt habe und dann ja auch wirklich ein Vermögen war ja Red Hot Chili Peppers ist jetzt immer noch im Gedächtnis, habe ich letztens wieder darüber nachgedacht. Äh, das war schon, das war, das war seine fast 300 war Euro schon. wert. Ich weiß, ich wollte noch nochmal kurz ansetzen. möchte nicht weiter mit dem Preis. <lacht> Wie sagte man bei der Medienkuh neulich, man muss Dinge auch wiederholen können. <lacht> das stimmt, immer und immer wieder. Ja. Immer wieder. Ähm, ähm, und was, was, ich, was ich da an den Konzerten immer so genieße, wenn ich mal oben im Gang sitze, ähm, dann kannst du halt äh, die, die, die äh, Pogo-Tänzer da unten richtig schön von oben betrachten, wenn die sich dann so, <lacht> so praktisch wirklich formieren und dann aufeinander losgehen. Also das ist schon richtig richtig toll. Also so Moschpizza, glaube ich, der Gegner. Moschpizza -Mosch kann man auch sagen. Ja. Boah. hast du Ach doch, das Pogen, ne? wenn man sich so ja. gegenseitig mit der, mit, dem, ja. mit der Schulter so. Ja. Hm, haben wir auch noch nie gemacht, Basti. Das möchtest du jetzt, nicht. dann ist die Aufnahme genauso vorbei, als wenn ich durch dieses Fenster springen würde. Na jetzt nicht, aber jetzt. wir könnten ja mal irgendwann zu so einem Konzert gehen und dann machen wir mal alte Männer, alte männer Pogo. <lacht> okay, pass auf, pass auf. Ich habe eine Idee. Da müssten wir uns jetzt überlegen, für was für einen Musikgeschmack wir beide uns. Aber ich glaube, es geht relativ schnell, weil du hast deine Lieblingsband schon genannt. Die Ärzte mhm. und ich habe die Ärzte sehr gerne gehört, war aber noch nie auf einem Konzert. Ich würde mit dir auf ein Ärztekonzert gehen. Weißt du, wenn jetzt das nächste mal spielen? die haben ja letztens ein Album rausgebracht. Oma, Oma, unser letztens. R Hier, da war doch dieses Album mit äh, "Wir haben ein Scheiße gebaut" Album. Also das sind all die Sachen, die unveröffentlicht gewesen. Das war nur Fahrring-Urlaub. Nur Urlaub? Aber Ich dachte, sind das Ärzte die da drauf? Ja, das sind auch Ärzte, die drauf. Aber das sind halt Lieder, die er für die Ärzte geschrieben hat, aber die halt nie verwendet wurden. das sind auch Lieder drauf, die er sozusagen mit seinem solo -Projekt hätte bedienen können, die aber dann trotzdem auch nicht. Äh, irgendwie gezündet haben. Hast du das äh, hast, hast du das äh, selber gehört? Hast du das zu Hause? Ja. Ist gut? Ja. ja. Also einige Sachen sind drauf, wo ich nicht ganz verstehe, dass die nicht rausgekommen sind. Die haben schon Potenzial, aber die meisten sind natürlich schon so, äh, ja, kann man mal hören, aber muss man jetzt nicht unbedingt auf dem Album haben. Aber es gibt auch es gibt auch Lieder auf Alben, die schlechter sind als zum Teil Lieder von, von, von, von diesem Ding, von dieser okay. Berliner Schule. Okay, ähm, weil ich habe glaube ich nur mal sogar ein, äh, beim WDR so, ein, so einen kleinen, ähm, wie heißt das denn, so einen kleinen äh, Bericht darüber gehört, also was heißt Bericht, eine Stunde, lang hat Farin halt Urlaub, halt erzählt, genau. was er für Dinge da rausgehauen hat. das war sehr interessant. Ja. Moment Durchsage, warte, ist wichtig für uns. Die zwei Herrschaften, prominenter Besuch, habe ich gerade verstanden. Obere Etage, 13. Etage, sitzen hier um. Ich glaub, wir müssen hier weg. Ich glaube, wir müssen hier weg. Wir haben gleich riesen Riesenandrang. Uns kommen die Gruppe hier hochgeschossen. Ja, die viele hier schon sitzen ja sehr interessiert. Jedes Mal gucken hier ein, was die zwei Dicken da machen. Ja. Der eine Dicke hält dem anderen Dicken irgendwie so was kugelförmisches ins Gesicht. Kann, kann, der, andere, kann der andere junge Dicke nicht einfach mal das Eis auflecken? Es ist ja furchtbar. Die ganze Zeit wird dem Eis hingehalten. Schwarz Eis. Komisch. -Eis. So, äh, wo war es wo denn noch in der Zwischenzeit? Oder willst du, was hast du denn so erlebt? Ja, ähm... Ich Oder Was hast du immer noch vom, <lacht> vom Konzerterlebnis mit. Ja, das ist das Einzige, was ich bis jetzt in meinem Leben noch richtig erlebt habe. Ach, ich... Du kennst mich ja, Du hast, wenn du mich jetzt fragst, dann weißt du ja, du kannst jetzt eine halbe Stunde lang das Ding mir in... Aber ich, ich habe diesmal gedacht, ich mache Staccato, ich mache kurz. Ja. Ich habe ja diesen Frankfurt-Trip direkt damit verbunden, auch Frankfurt ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe hier einen Stadtteil. ich habe Ja, sehr. Ich weiß jetzt, dass es auch in Deutschland schon einen Mallorca gibt. Ich bin ja. nämlich in, in dem Stadtteil, falls jemand Sie in Frankfurt auskennt, in Altsachsenhausen gewesen. Und äh, wer man The Walking Dead freitags erleben möchte, der fährt einfach nach Frankfurt, nach Altsachsenhausen. Als ich nämlich da war. Also wenn ich nicht mit Begleitung da gewesen wäre, mit jemandem der sich hier auskennt, glaube ich, wäre ich ungefähr fünfmal verprügelt geworden, weil ich einfach, ich war so wie ein scheues Bambi-Reh und jeder hätte sofort seine Schrotwinternipsen auf mich entladen. So habe ich mich gefühlt. Mhm. Ich glaube, ich hätte meine Brieftasche auch einfach direkt auf den Boden legen können. Ungefähr so habe ich mich die ganze Zeit gefühlt. War aber sehr schön hier, muss ich sagen. Also ich habe mal Stadt, ich habe mal Stadtteile hier kennengelernt. Sehr nett. Ähm, und ich war in einer Trinkhalle und äh, der, Culture, der Culture Clash, der sich damit verbindet, ist, Trinkhalle ist im Ruhrgebiet eher so, wo man sich mal so, also wenn man sich ein Öttinger ohne jetzt eine Marke diskreditieren zu wollen, es gibt ja auch andere schlechte Marken wie Warsteiner, Pilz, äh, Kölsch, ich bin kein Biertrinker. Weißt du, was, was trinkst du so? <lacht> <lacht> ähm, Bier oder was meinst du jetzt? Ja, Bier, genau. Ach so ja, äh. Hier so sorten oder oder irgendwie sowas in der Art. Also okay. nichts von den typischen Pilzsorten. Genau, auch eine schlechte Sorte, Craftbier, halt, klar. Und äh, ähm, ich muss doch jetzt schlechte Vergleichsmarken aufsaugen. Craftbier ist ein Sammelbegriff von verschiedenen ganz tollen Sorten. Da gibt es natürlich auch schlechte dabei. Der Kondisseur, der sich jetzt in mir fragt, fragt sich, was ist denn so deine Lieblingskraftbier Sorte? Was craftest du denn gerne? Ist es dieses Tomatenbier, von dem ich viel gehört habe? Oder doch nee, immer mit Weizen? Ach, nö, kann ich jetzt so gar nicht ausmachen, weil ich da einfach viel Saufel. querbeet probiere. <lacht> <Saufel>. Nein, Nein. <lacht> äh, überhaupt nicht. Aber ähm, ich sag mal so, von, von, von, von den doch gängigeren Bieren, die jetzt äh, so, so allgemein äh, erhältlich sind, ist dann doch Guinness mein liebstes. Was? Wie heißt das? Guinness. Ach so, das ist auch das Irish-Bier. Irish Schmeckt das? irish ja. Also Mir ja, also offensichtlich. Aber <lacht> Wo ist das offensichtlich? <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ja, <lacht> <ist. lacht> ähm, muss, Ich muss mal was sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich es Podcast schon mal gesagt habe. Ich habe auch Bier entdeckt, dass ich trinken kann. Du weißt ja, ich bin Malzbier. da kein Bier. Nee, Malzbier finde ich furchtbar. Finde zum Kotzen. Ja. Sweetermalz und sowas ist Malzbier. Ja. Kraftmalz. <lacht> Wenn ich auch sage, Malz wird scheiße, dann wird mir auch Kraftmalz nicht schmecken. Was ist das? Nicht nur bei Kraftclub. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ich ich, weißt du, ich könnte die ganze Zeit behaupten, wir haben ja schon einen Glühwein getrunken. und. <lacht> <lacht> ich schiebe einfach also darauf. Also bitte unterlegen die ganze Zeit. Ist das schon unter Glühweineinfluss entstanden? Nee, ähm, ich, jetzt, ich muss eine Marke nennen. Ich werde sofort natürlich nach anderen Marken nennen, weil wir wissen ja, wir müssen das ja immer irgendwie. Also ich trinke gerne Göffer. Briefmarke. Briefmarke, Bier. Also Gösser trinke ich gerne. Du hast gesagt, ich soll eine Marke nennen. Also. <lacht> ist der Weg zum Fenster noch raus frei? Ist da noch Platz zum Springen? Das haben wir mit Absicht hier aufgemacht. <lacht> <lacht> weil die mussten wir podcasten jetzt gleich. Die <lacht> Etage 13 ist da der kurze Weg nach unten, wie immer, gerne. Ähm, Gösser. Gösser ist ein Bier, das ist mit ähm, mit Zitronensaft, glaube ich, so ein bisschen angereichert. Der Gösser. Der Gösser ist ein bisschen angereichert und schmeckt, ist glaube ich aus Österreich. Und schmeckt sehr lecker. Oh. Ich glaube, wir kommen gerade Sicherheitsfirma. Ich glaube, es kommt wirklich Prominenz hier oben hin. Bis jetzt hat er uns nicht entdeckt. Sollen wir es darauf anlegen lassen, bis er kommt oder sollen wir gehen? Nö, wir warten mal. Okay. Alter, der hat er uns echt nicht gesehen? Steffen, wir voll geheim jetzt, was wir hier machen. Vielleicht sind wir auch so unscheinbar, dass wir mit der Pflanze in eins werden. Okay, ich mache. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss. Aber Nö, ja. Der Steffen ist hardcore. Selbst wenn hier die Bundeskanzlerin neben uns stehen würde, der wird weiter seine 13 Etage die durchziehen. Wir wollen nur nicht, dass die Leute auch sich auf die Böden setzen. Achso, wir sitzen ja auf der Pflanze. Deswegen habe ich ja gesagt. So. Ey, du bist, kann ich bin froh, dass ich einen Führer habe hier an meiner Seite, der mich durch ist, durch Ich bin fast Führer. Und in Bayern war ich auch <lacht> in, in Bayern habe ich auch eins getrunken, das ist auch mit ähm, Limonado sowas festgelegt. Aber ich weiß... <lacht> ist kein Bier? Ja, Radler natürlich, aber das hat einen bestimmten Marken. Aber ich weiß ihn aber nicht mehr. Nicht Schöfferhofer. Das ist ja, das, das kennt ja jeder. Das ist wirklich so ein, so ein abseitiges Bier, das ich hier nicht gefunden habe hier oben. Nun gut. Wo waren wir eigentlich von Anfang an? Ich habe schon Alster. Genau Alster. Was ist das denn? Alsterwasser was nennt man Radler in Hamburg? Hamburg. Hamburg. Sagt man noch Hamburg. Ähm, ja, auch Hamburg. Hamburg ist nett hier. Das ist doch, das ist doch Hamburg. Ach so, ja, wir reden auch. Wir sind ja hier in Frankfurt. Ja, ich weiß, jetzt habe äh, ich Frankfurt. Hat Klick gemacht. Ich bin ja in Frankfurt, nicht in Hamburg. Das ist ja toll. Das liegt daran, Leute, ich habe eine Weihnachtsfeier oh. und einen Abend in alt hinter mir. Ich weiß nicht warum, aber auf die Idee kommt Mit mir noch einen Podcast zu machen. Ich bin null vorbereitet. Ich weiß nicht, ich wie ich da das nix. richtig soll. Ganz du wie es mir immer geht. Aber was machen wir denn jetzt? Was für Themen machen wir denn? Ich habe ah, ich ich hab ja eine noch Sache. Also ich habe ja hab auch noch eine Sache. Gut. Und zwar habe ich gedacht, ich hab noch Themen. beim Netz. <lacht> dieses, dieses mikrofon setting ist sehr lustig. Steffen muss wirklich immer hin und her pendeln. Aber ich Hallo. glaube, selbst Hallo. wenn ich, wenn du nicht. Wenn mich zeigst, Hallo. dann hört man mich trotzdem, weil meine Stimme einfach so laut ist. Ich glaube, du, du wirst einfach nur wieder Ja, es, es wurde auch schon wieder nach der kreichenden Frau <lacht> ausgerufen. Stimmt. Bitte die kreichende Frau, bitte in Katze 5. Ähm, wie sie das Heilen Sie die Klappe. <lacht> Steffen, ich habe was. Du weißt ja, wie jedes Jahr, wir machen ja die Weihnachtsepisode und du hattest doch auch vor kurzem, glaube auch Geburtstag, meine ich, ne? Sollst du immer sagen? Ja, was soll ich denn machen, wenn du kurz vor ja, Weihnachten Geburtstag hast? Wann hast du nochmal Geburtstag, um das Datum zu nennen? Oh. <lacht> Anfang Dezember. Anfang Dezember. Dafür einfach nochmal. Glückwunsch nachträglich. Ja, ich verbinde Voll das ja immer so ein bisschen, weil wir ja auch die Weihnachtsepisode ja, haben. Wir machen hab natürlich ich. hier eine Bescherung. Und ich habe gedacht, wir machen es diesmal mal anders. Und beim letzten Mal haben wir es immer so gemacht, ich lasse dich immer so lange zappeln. Du warst immer sehr nervös. In der letzten Weihnachtsepisode bist du ja auch Auto gefahren. Und, und ich hab hab jetzt aber wieder nichts für die, na gut, ich hatte die Schokol Schokol Schokolade. Die war sehr lecker. Also ja. Steffen hat mir so kleine <lacht> vorab genommen, weil er, glaube ich, Angst hatte, dass sie schenke. Das stimmt. Ich darf dir aber auch zu sagen, meine Geschenke sind scheiße im Nachhinein. Aber das erkläre ich dann, wenn ich dir geschenkt habe. Ich mache dann schon mal dieses Erwartung. Das sind die Wichtelgeschenke von Basti. Die, die er so, nicht haben will. Pass auf. Äh, ich ja. erkläre dir jetzt was Folgendes. Ach so. Und zwar diesmal. Ich dachte, willst, ich dachte, ich muss lieber weil du irgendwas rausholen musst. Ich muss jetzt, äh, ja, das... Was die Ho hast du Hose an. <lacht> das kriegst du heute nicht als Geschenk. Das ist mein extra Bonbon. Das ist die Kirsche auf der Sahne. Ähm, ich habe weil, was... weil, ich muss ganz kurz noch mal dazu ja. erklären. Äh, normalerweise podcasten wir ja, wenn wir dann äh, getrennt räumlich voneinander podcasten, immer ohne Hose. Aber heute sind wir halt in der Öffentlichkeit, da müssen wir uns mal ein bisschen zusammenreißen. Das ist, das ist ein bisschen seltsam mit dieser Ohne-Hose-Sache. Ich weiß nicht, wie ja, man das so kann. dieser Druck im ich Schritt <lacht> Warum sind wir von Minute 1 diesmal so, dass wir uns getrunken haben? Wie das haben wir, wie nee, wir haben jetzt? einen explizit Tag. das muss ausgenutzt werden. Das muss man auch mal explizit sagen, finde ich. So. so, pass auf. Ich komme jetzt langsam, dass wir kommen nicht, über einen gerade standen. Und zwar habe ich mir gedacht... Weihnachten. So, also ein bisschen Weihnachtsmusik unterlegen. Okay, danke danke, Steffen im Schnitt. Oder Basti im Schnitt. Ich tippe auf Basti im Schnitt. Ja? Dann wäre jetzt oh, wahrscheinlich oh, oh. noch ein cooler Soundeffekt. Gut, okay. <lacht> auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall ähm, <lacht> Weihnachten, ja. Das ist ja die Zeit, an der man sich zurückerinnern möchte, Steffen. Und wir haben ja dieses Jahr... Da müssen wir uns ja an viel erinnern. Wir haben drei Folgen geschafft. <lacht> das ist ja viel zu merken. Ach so. ähm, nein, aber... Ähm, an Weihnachten erinnert man sich auch immer an die Weihnachten der letzten Jahre. Und ich habe mir gedacht, dieses Jahr erinnern wir Ach uns was? einfach mal an das Weihnachten, an die Weihnachtsfolge des letzten Jahres. Mhm. Und damit du dir ein Geschenk auch so ein bisschen verdienen kannst, weil ich finde Geschenke, die muss man sich auch verdienen habe ich mir eine Kleinigkeit überlegt, und ich weiß, dass es ja immer super ankommt bei unseren Zuhörern, wenn wir lustige Sachen machen, äh, habe ich mir ein kleines Quiz, auch sehr kurz, überlegt, wo es um Fragen zu der Folge geht, die wir letztes Jahr gemacht haben. Du hast sie natürlich im Vorhinein nochmal ich, Nein, da möchte ich nochmal eine kleine Anekdote erzählen, weil ja, genau so. das mache ich nämlich normalerweise, ja. wenn es so eine Spezialepisode gibt, also bei den Comic-Cookies hat man es ja zum Beispiel so, <lacht> da hat man ja nochmal eine... Ja, ja. darf ich erwähnen. hier. So. <lacht> Sponsert. <lacht> ähm, läuft alles auf demselben Surfer, also von daher. So, Diese Folge äh, wird präsentiert von Comic Cookies. Ähm, da hatten wir ja letztes Jahr die Splitter-Episode gemacht und äh, dieses Jahr auch wieder eine und da habe ich natürlich ja. im Vorfeld angehört. Dann hatte ich eine Episode mit dem äh, mit der Lega Legende gemacht im letzten Jahr, die habe ich mir dann auch nochmal angehört, weil wir dieses Jahr auch wieder eine gemacht haben. Nur mit unserer Weihnachts-Episode habe ich es jetzt halt leider nicht mehr geschafft. Das ist nicht schlimm, diesmal habe ich mich drum gekümmert. Okay. Und ähm, Steffen, damit du dir deine Geschenke jetzt auch verdienen kannst, oder das Geschenk, äh, kommt hier, jetzt kommt Quizmusik, Steffen oder Basti im Schnitt. Ähm, <lacht> jetzt gut, dass ich für dich schon mal was vorbereite. Ne? Ja. Die erste Frage, also ich frage dich jetzt wirklich Sachen zu der letzten Weihnachtsepisode. Ähm, und vielleicht erinnerst du dich ja, äh, Basti ist damals mit dem Zug gekommen und hatte viel Zeit zu lesen. Mhm. Und Basti liest ja sehr gerne sehr viel, vor allem im Spiegel. Und im Spiegel hat er letztes Jahr einen interessanten Artikel gelesen. Zu was hat er einen interessanten Artikel gelesen? Und zwar, über welchen Knochen musste Basti in der Folge unbedingt reden? Über den Penisknochen. Ich habe mir extra noch Antworten. Das ist ja furchtbar. Ich mache jetzt die Antworten noch durch und dann kommst. du. Ich weiß doch, mit wem ich spreche. Hallo? Das ist so fies. <lacht> Gut, ich lese trotzdem vor, damit ich dich ein bisschen verwirren kann. Ja. Ist es ist A, Hundeknochen. Und zwar in der Diskussion, äh, gab es nachher in dieser Folge eine Diskussion darüber, ob damit gemeint ist, der Knochen, der an einem Hund dran ist, also eine der Knochen, oder ob es die entsprechende Süßigkeit ist. Weil Herr, Herr Liebschner in der Folge die ganze Zeit darauf gewährt hat, dass das Hundeknochen etwas zu essen ist, aber errichtet sagen, mit Anatomie gekommen ist. Männer erinnert sich ja. Oder ist es B, vielleicht etwa der Penisknochen, bei dem es eigentlich nicht viel Reaktion von Herrn Liebschner gab, weil er sich gedacht hat, er weiß ja, mit wem er podcastet. <lacht> <lacht> oder ist es C, Suppenknochen? Da ist die Frage, woraus besteht eigentlich ein Suppenknochen und von welchem Tier wird das eigentlich abgenommen? Gab es die Diskussion in der Folge? Oder ist es Knochenkotzen, die Wendung? Denn Knochenkotzen ist eine Redewendung und Steffen kannte sie nicht. Tja. A, B, C oder D? So, na, ich habe ja schon geantwortet. <lacht> Würdest du noch den Musstaben sagen, damit ich mich nicht ganz so schlecht. Fühle. Nein, es ist natürlich richtig. Es ist der Penisknochen. Jetzt darfst du kurz äh, drüber hinweg moderieren, ich, weil ich kurz was holen. Ich finde es immer toll, wenn der Basti sich dann doch mal vorbereitet, doch kurzfristig, <lacht> und sich extra ein paar Antworten überlegt und ich einfach so mal drüber bügeln kann. So paff, <lacht> Ist doch klar, über was du redest. Ja, oh, die machen da Fotos. Guck mal, was die Die machen da. Fo oh. oh, Model-Shooting. Soll ich mich jetzt einfach dazu stellen, weil ich habe ja auch. Foto-Crash. Also, <lacht> foto Wo foto <-Crash. lacht> foto ist denn das jetzt? Äh, achso, ich soll äh, weitermachen. Weiter, weiter. Äh, also, jetzt haben sie sich geküsst. Äh, <lacht> so richtig hier mit, mit äh, Lichtreflektor, mobilem und. Äh, achso, oh, das sind die Picture People. Ah ja. Die machen jetzt hier offizielle. mit <lacht> Es gibt aber auch noch andere. Es gibt noch photo -Point, es gibt noch. <lacht> Gösser und Augen zu machen oh, ich glaube, ich glaube, glaub, die die Aufnahme wird diesmal ein bisschen komisch, aber na gut, das werden wir dann sehen. Augen zu. Ja, ich mache die Augen zu. Ist doch Scheiße. Ist doch Backwerk, sehe ich noch, Warte, Jetzt habe ich Augen zu. So, Herr Liebschner, ja. Sie haben sich eine Tröte verdient. Eine jetzt oh. das, das, das Problem ist, ich habe versucht für dich ha! ich habe hab versucht für dich ich habe versucht für dich eine goofy tröte habe ich bestellt bei natürlich unserem lieblings äh, online händler otto.de und Sie ich hätte die tröte nicht kaufen sollen vor allem gibt es davon noch mehr ja. jetzt waren wir mal kurz abgelegt das mit den fotos äh, irritiert mich gerade so ein bisschen aber naja. Aber du freust dich natürlich auch über deine Tröte. Ich ja, möchte dir noch kurz erklären. Ist, ist Mickey drauf, aber ist kein Mickey Goofy. drauf. Ja, eigentlich sollte Goofy drauf sein. Ich habe wirklich es äh, stand so auf Amazon Goofy tröten so und so viel Stück äh, und dann habe ich sie ausgepackt und folgende folgende Figur war drauf. Mickey Maus und ich war echt ich war echt so sauer. Ich habe einen kleinen Wutanfall bekommen. Aber ich hoffe, du freust dich trotzdem. Du, Disney Merchandise geht ja immer. Ne? Ja ja. Funktioniert sehr gut bei mir. Die Freude ist unmännlich. Ich komme zu komm nächsten die Frage. Hier hin. Das sind dann auch noch mit drauf, pass mal auf, Ich mache mich schon modelmäßig, gehe schon mal in die Position. Hallo, Leute. Ich bin blitzbereit. So, noch mal ein bisschen kämpfen. <lacht> ich, ich bin blitzbereit. So, ja. So, also, jetzt muss ich jetzt, muss ich jetzt verschiedene Frage. weitere. Oh. Okay. Ich verstehe das Prinzip. Du das Prinzip eines Quizzes, das gefällt mir. Ja. Wie viel Geld hat Basti letztes Jahr im T3 mindestens, mindestens. liegen lassen? Ich, geh, du darfst, äh, ich gebe dir eine 15 Euro Varianz. Du darfst jetzt überlegen. Hier bitte Quizmusik. Das Problem ist, wenn du das schneidest, wird es bis Weihnachten nicht fertig. schloss. Hallo, hier meldet sich kurz äh, Basti aus dem Schnitt. Wir haben jetzt gerade den 21.12. Und äh, ich wollte schon sagen, ich stimme dem Vergangenheitsbasti zu. Der Ball liegt jetzt bei Ihnen, Herr Liebschner. <lacht> <lacht> Äh, ich, nein, ich sage dann immer sowas wie ja ja, morgen ist sie fertig und dann ist sie nach Weihnachten ja. ach, Gut. Dann ach, da würde ich mich freuen, wenn du morgen fertig hättest. Ja ja, ich habe die morgen fertig. So, ähm, ähm, ich gehe jetzt mal einfach, ich mach's mir jetzt mal ganz einfach und gehe mal vom diesjährigen Betrag aus, 70. Ja. ja, ich rechne mal eben runter. Dann hast du dich eigentlich um mach mal nee warte. Ich muss gerade kurz rechnen. Weißt du das ganz genau? Ja, das sage ich nämlich okay. in der Folge. Und das, äh, ich habe mir auch schon das, überlegt. Das ist scheiße, wenn man sowas in der Folge sagt. Auch für, in der, auch für den, das Erste, was wir jetzt gesagt haben, derjenige, der schneidet nachher, da kommen natürlich natürlich auch mal die Soundfiles, da gebe ich natürlich die Timecodes. Ähm, ich hatte fest damit gerechnet, dass Steffen das schneidet. Ja, habe mich aber bei den Verhandlungen über den Tisch ziehen lassen, darum gibt es jetzt leider auch keine äh, Vergangenheit-Timecodes-Aufnahmen. Ich kann es natürlich kürz für euch faken. Das, ich fake jetzt einfach den Weihnachtseinkauf aus, meiner, aus dem T3 vom letzten Jahr. Oh ja, Mensch, jetzt muss ich halt 63 Euro zahlen. War das okay? Jetzt viel Spaß weiter mit der Folge. Durch. Äh, es waren nämlich 64 Euro. Sehr gut, Steffen. Du hast 6 Euro variiert. Was habe ich damals gekauft? Ähm, du hast gekauft... Du hast Wenn du das jetzt noch weiß, kriegst du ein extra Geschenk. Du, du hast gekauft... Was hast du denn gekauft letztes Jahr? Also irgendwas mit Batman auf jeden Fall? Ich sagte so, ich habe nicht viel gekauft. Ja, auf 64 Euro? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Okay, äh, ich habe einen 50 euro comic -Mann namens Hellboy-Geschichten aus dem Universum ah. gekauft. Weil der früher da war in T3, aber es gibt auch keine anderen guten Comicläden, wie zum Beispiel Pilate <lacht> comic -Bong. Ja, aber du hast es geschafft. Du kriegst eine weitere Tröte. <lacht> das ist auch <aber> schön. <lacht> ist toll. nochmal tröten. Jetzt mit beiden. <lacht> Nicht mal nur eine, sonst wird es zu so laut. Das fallen mir hier wirklich noch negativ Sie ist, auf. Sie ist Ja, auf dem Foto sieht so ein Tröten immer blöd aus. <lacht> das würde die Hörer so nerven. <lacht> ja, ja, ähm... Es sind nicht mehr viele Fragen und die nächste ist glaube ich auch, die bist du rücken, <lacht> weil bis jetzt hast du alle Fragen es ist einfach zu einfach gewesen, vor allem der Penisknorren, darauf hätte ich kommen sollen, dass du mich kennst. <lacht> Welches? Das muss ja auch so interessant sein, dass du darüber sprechen willst. Das ist korrekt. Ich, ja, auch dieses Jahr möchte ich noch mal über diese Penisknoren sprechen. Nein. Ähm, Frage 3. Welches sind die Top 3 Lieblingsfilme, die Basti aus dem Disney-Universum genannt hat? Das weiß ich. Ähm. König der Löwen war auf jeden Fall dabei, weil ja, da haben wir gesagt... Wir sind beide auf Platz 1 derselben, genau. Genau, das ist so. nicht mal eine Tröte wert. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, Moment. <lacht> Dann, ähm, ähm... also meine bist ich jetzt, glaube ich, noch. Ja, deswegen habe ich meine genommen. <lacht> <lacht> <lacht> Was waren... Bernhard und Bianca? Nee, das warst du, das ist nicht richtig. Bernhard und Bianca war ich. Ich glaube, Bernhard und Bianca, ja. Dann... Nee, allerdings war ich. Ähm, Die Zeit läuft. Au Außen Disney. Also regelrecht Disney, ja? Wir haben nur Disney genommen. Hm, Nicht XA. Was könnte das noch gewesen sein? Schneewittchen? Nee. Sehe ich auch wie Schneewittchen? Ja, <lacht> nee, aber wie einer der Zwerge <lacht> im Groß. Okay, das war eine Chance für einen Film. Gib dir noch einen. Schneewittchen okay. war es definitiv. Okay, okay, okay. Äh, dann dann, dann, dann gehe ich jetzt all in und sage, aber nee, das kann nee, ich eigentlich ich dir nicht einen sein. Tipp, wenn du einen von beiden wissen willst. Aber einer, wenn, einer wenn war ich Bernhard und Bianca, den kann ich eigentlich nicht gesagt haben, weil meine drei Top wären andere. Okay, äh, du kannst gleich mal deine Top 3 nennen und dann vergleichen wir, ob das sich das vom letzten Jahr verändert hat oder ob dein Gedächtnis ja, einfach okay. gar nicht ist. Ähm, aber ähm, ich gebe dir einen Tipp. Äh, einer war der, der letzte, einer der modernen, die gar nicht so lange her ist von den 2D-Disney-Filmen. Das ist, den habe ich auch genannt. Ich glaube, es war sogar der letzte, meine ich, der in, gezeichnet wurde. Ähm Aber es könnte auch falsche Informationen sein. Ne? Von, den, von den letzten. Ja, ah, äh, äh nee, kann eigentlich nicht sein. Es war noch davor. Mulan? Leider nein, es ja. war äh, Küss den Frosch und ah. das Dschungelbuch. Ah. Das waren meine Top 3. Also Top 3 war Küstenfrosch Frosch und Top 2 war dann das Dschungelbuch. Ich, und ich glaube, ich habe es mittlerweile wieder im, im Kopf so zurechtgerückt, wie ich das gemacht habe. Also der erste war äh, König der Löwen, dann ja. der zweite war äh, Aladdin meine ich. Ja. Ne? Und der dritte hätte ich normalerweise sagen müssen, äh, die Schöne und das Biest. Habe Aber dann Bernadette Bianca genommen, weil nee, ich das glaub, der erste war. Du hast gar nicht Bernadette Bianca, ich glaube, du, du hast alle drei so, deine so. Titel, die Schöne und das Biest. Aber ich habe für dich auch einen Trostpreis, wenn es nicht klappt. <lacht> Muss ja weg, das Zeug. Eine Tröte. <lacht> Hier eine Tröte, die musst du selber zusammenbauen. Eine Bauanleitung kriegst du. Oh, so oh, uh, oh, <lacht> Ja. Das nicht sonst. Da, kommt, da, kommt, da kommt das Mundstück von einer anderen Tröte <lacht> heraus. Das das ist die ganze ja, ich glaube die ist noch in der Packung. Ach, ist das schön. Nun gut letzte Frage Steffi. <lacht> ja äh, und zwar waren wir auf dem Weihnachtsmarkt äh, ich, in dieser ich, Folge ich. und ja. äh, haben zusammen äh, aus Tassen getrunken auf dieser Tasse stand etwas drauf und was äh, für eine Stadt behauptet diese Tasse ist Frankfurt und zwar ist das A <lacht> eine Stadt der Banken B eine Stadt des Ebelwoi C. Also, Entschuldigung, falls ich falsch ausgesprochen habe. C. Stadt der Wunder oder D. Stadt des Sports. Eindeutig D. Stadt des Sports, ist das deine letzte ja. Antwort? Ja. Steffen, Sie haben dieses Quiz gerockt, muss ich sagen. Nee. Und dafür gibt es zum Schluss? den <lacht> no ja. Hauptpreis, eine Tröte. diesmal wieder mit Bauanleitung. Aber, das ist nicht alles, Sie oh. haben ja das Quiz ohne jeglichen... Ohne ich, jeglichen ja. Fehler überstanden. Ich habe etwas... Ja, doch, aber... Äh, das, ich, das muss ich dazu sagen, das habe ich jetzt äh, kurz vor Schluss bekommen. Ich weiß eigentlich auch, dass du es hast, aber ich habe mir gedacht, ich bin, Weihnachten ist ja auch das Fest des Gebens <lacht> und nicht nur des Nehmens. <lacht> Deswegen habe ich ihn einfach mitgemacht. Ich weiß, ich, ihr, dass ich, du ihn ich, hast. Ich, ich nehme es und gebe es dir zurück. Oder? <lacht> oh, ich habe hier noch Staffetten drin. Gut. Staffetten? Kennst du Staffetten? Da ist er. Wir werden es gleich ich probieren. In diesem, in kleinen oh, gehabt. ah. Und zwar, äh, habe ich ihn ausgepackt. Bianca ja. hat mir das mitgebracht und äh, ich habe einen Goofy ausgepackt und ich habe zu ihr gesagt, ist das okay für dich, wenn du dich Weil sie es so ein großer Goofy wird. Ich glaube, du hast ihn wahrscheinlich schon. Ja, aber, aber ich schenke dir trotzdem kann man nie genug haben. Und, dann äh, hab alles mir gedacht, für du Arbeit. kannst damit wahrscheinlich viel mehr anfangen. Also, und der Mini-Comic ist, ja cool. ist auch nochmal cool, habe ich auch schon ja. gelesen. Komm ich mal machen, komm mal machen. Klein, habe ein ja. ja. Das ist schön. Da freue ich mich. Dankeschön. Ich hoffe, du freust dich wie immer. Ich freue mich wie immer, weil jetzt... Wird sich meine Freundin freuen, wenn ich da nach Hause komme? Mit den, Z mit den <lacht> <lacht> Morgen schatzt nicht. <lacht> so werde ich dir dann wecken, ja, morgen. <lacht> ja, du ähm. ganz leise aufstehen und dann keine Reaktion. <lacht> <lacht> ja. ja, ich hoffe, du kannst was mit bisschen Tröten anfangen. Auch du, da gibt es unwahrscheinlich viele Anwendungsfälle für mich. Ich glaube, ich hätte noch eine gehabt, aber die nehme ich jetzt, glaube ich, mit, weil ich brauche die auch, glaube ich, für den Für den Zug noch. Ja, für den Zug, für den Flixbus, Flixbus falls ich sagen will, schneller. Ja. Ach ja. So, ich habe eine Idee, Steffen. Vielleicht hast du ja dazu Lust drauf. Ähm, jetzt waren wir aber gerade bei Disney, deswegen könnte ich... Willst du nochmal zu Disney zurück, ja? Theoretisch könnte ich dann auch was, was einstreuen, nämlich wir waren nochmal im Disneyland ich, ich, dieses Jahr. Ich freue mich über jedes Thema, was du vorbereitet hast. Go, Steffen! Wir waren nochmal im Disneyland dieses Jahr. Ja, Steffen? Mensch, erzähl mir doch mal davon! Es hat geregnet. Wow, und was noch? Nee, also wir sind, wir sind sonntags hin, haben dann gesagt, naja gut, wir gehen heute nicht in den Park, sondern äh, wir gehen dann Montag und Dienstag rein und ähm, ja, das Wetter war halt echt, echt beschissen diesmal. Also es war leider echt durchwachsen. Zum Glück hatte ich schon diese tolle Jacke dabei, die hat mich dann durch den Regen getragen, aber es gab eine schöne, goofy Weihnachtsshow, die musste ich mir natürlich angucken. Okay, was war da drin los? Da hat Kufi praktisch äh, auf das Weihnachtsfest gewartet, hat oh. mit dem Weihnachtsmann kommuniziert. Das Ganze hat man dann äh, auf so ein, ich sage jetzt mal, ähm, Bildschirm im Vordergrund projiziert. Zum einen die Hauptgeschichte und äh, viele Nebenhandlungen und sowas hat sich auf Gebäude rundherum projiziert. Also das ist dann immer so eine ganze Lichtshow. Mhm, krass. Ähm, was, was war deine Lieblingswünsche auch? Dann kannst du wenn jetzt mal essen. Ja, weil, weil dann ja. klingt das nicht nur so einseitig. Und im Podcast ist halt... Ist immer super. Ja. Wir haben Weihnachten, also in der Weihnachtsepisode. Ja. Da muss man... Also du kennst du Das kennst machst du die? Stafett? Ja, ist gut. Ist lecker. Ist also das okay. ist meine Lieblings-Colorado. Das sind diese langen Stäbchen im Bund, ja. wo da Lakritz mit drin ist. Ich wollte eigentlich fragen... Du warst doch schon mehrmals... Du, du warst doch schon mehrmals im Disneyland, oder? Ja, ja. Ist das... War, war, Sehr oft. Ist das jetzt dein Lieblingsbesuch gewesen, oder... Nee. Kannst du das? Nee. Deine nee. Top 3 Disneyland-Besuche. Ja. Nein, ähm, 2006. War das, also, das erste Mal? Ich glaube, das war das erste Mal. Das vergisst man auch nicht, oder? Ja. Und, äh, Ja, nee, da gibt es schon ein paar tolle Besuche, aber, ähm, Ja. Es hat halt vom Gefühl her in den letzten Jahren le leider ein bisschen abgebaut. Habe ich so das Gefühl. Warum? Ja, einfach, ähm, Einfach ein bisschen weniger Magic, ein bisschen weniger... Also, das in, insofern, als dass man, ähm, ja, so mit, mit, mit den Dekorationen war es früher irgendwie gefühlt mehr. Man hat sich da einfach mehr Mühe gegeben. Wobei man immer noch Sachen entdecken kann. Also ich habe jetzt zum Beispiel wieder Figuren entdeckt, die ich vorher noch gar nicht entdeckt hatte, die irgendwo so relativ versteckt irgendwo äh, sind. Da habe ich dann auch mal ein paar Fotos gemacht und sowas. Hast du ein Beispiel für eine Figur? Ja, die, die beiden, die ich jetzt entdeckt habe, waren zum Beispiel K. und Sasu. Die ah. sind auf so einem Nebenweg irgendwo, dann hast du halt diese... Du hast ja überall diese, dieses Material, so dieses, was, was ist denn das, so ein Hartschraum, so ein, so ein, also aus was die Figuren denn gemacht sind und die Gebäude zum Teil verziert sind und sowas. Und ähm, aus den Dingern sind halt die ganzen Figuren auch gemacht und sowas. Und da gibt es halt immer viel zu entdecken, also so, so viele kleine Details. Und Wenn man das einfach mal nimmt und, und das versucht zu entdecken, dann hat man schon seinen Spaß ist halt blöd, wenn es dabei regnet, Da macht das dann nicht ja, ganz klar, viel Spaß. Klar. Und es ja, also gibt, gibt zum Beispiel in der Main Street gibt es, nur jetzt mal um ein Beispiel zu nennen, da ja. gibt es ein Fenster, wo dann halt bedeutende äh, Animationskünstler von Disney verewigt sind, zum Beispiel. Okay. Ähm, gibt es da einen ganz bekannten, den man irgendwie kennt? Von einem Ja, Spielen, was das heißt ein, ein Bekannten? Wenn ich jetzt einen Namen sage, sagt er das wahrscheinlich nichts. Aber Sag mal. Nee, ich kann mich nicht erinnern. <lacht> nee, ich, ich möchte jetzt nicht falsch aussprechen, weil er so ähnlich klingt wie eine bekannte Sängerin. Deswegen bevorstellt was ins Ohr Nein, und dann sage ich ihm. Nein, nein, nein, was? Äh, Rihanna. Okay. Ich, weiß, Rihanna ich, nein, <lacht> ich weiß halt nur, dass, dass zum Beispiel einer jetzt dieses Jahr erst gestorben ist und äh, ja. Oh. Oh. Ja. Ja. Naja, jedenfalls ähm, ja, ich habe mich gefreut. Also, wir waren ja Anfang des Jahres schon mal im März. Und da waren meine Lieblingsattraktionen, also die Piraten der Karibik zum Beispiel und... Die Zian. Ja. Okay. Und, äh, was ist, das was? ist das eine Wasserachterbahn oder was ist das? Ja, im Grunde ist es so eine Achterbahn nicht. Also es ist eigentlich so eine gemütliche Fahrt mit Animat äh, Animatronikfiguren. Äh, es gibt zweimal ein Gefälle, was jetzt aber nicht so wahnsinnig schlimm ist oder wild. Bist du nicht so ein Achterbahntyp? Typ nee, ich bin nicht so ein Achterbahntyp. Achso, das heißt, das Taserland wäre nichts für dich? Ja? In Brühl, Gibt's da ja, gibt es ja Phantasialand. Ja, ich würde mir das schon mal angucken, aber ich, ich sag mal so, in Disneyland habe ich dann halt immer noch die okay. Ausweichmöglichkeiten. Ja? Okay. Es gibt halt auch wirklich viele Fahrgeschäfte, die dann äh, für Kinder oder für Angsthasen wie mich halt äh, konzipiert sind, wo man dann einfach <lacht> äh, ohne weitere Bedenken... Ich gehöre ja auch, auch dazu im, ähm, im Phantasialand in Brühl, äh, wo ich, das war bei mir in der Nähe, ist, ähm, ich weiß nicht, ich glaube... Ich kann sein, dass ich schon mal im Podcast erzählt habe. Wir haben jetzt mittlerweile schon 19 Folgen auf dem Buckel. Man muss sich auch mal wiederholen, sagt die Medienkuh. Ähm, äh, ich wurde mal eingeladen von einem Kumpel ähm, in Phantasialand. Aber ich wurde der Familie vorgestellt als totaler Achterbahnfreak. Totaler, also ich gehe auf jede Achterbahn drauf. Dabei habe ich Höhenangst und äh, ich habe voll Angst. Und ähm, dann bin ich da hingekommen. Und ich wusste, dass, mit diesem, äh, dass ich angekündigt bin als Achterbahntyp überhaupt nicht. Und bin dann da hingegangen. Und dann sagte die Familie schon so, der kleine, äh, ich weiß nicht, 13, 14-Jährige meinte so, cool, dass du mitkommst, ich habe gehört, du bist voll der Achterbahn-Freak. <lacht> Und ich bin fast jeder Achterbahn aus dem Weg gegangen, außer, ich habe mir eine gedacht, das kann ja nicht so schlimm sein, es gibt eine sogenannte Achterbahn im Dunkeln. Und dann bin ich mit diesem kleinen Jungen äh, zusammen, als einzige durch die Achterbahn im Dunkeln gefahren es war viel schlimmer, als wenn man was gesehen hätte, weil man nichts gesehen hat und ich die ganze Zeit gedacht habe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Mhm. Was ich aber allerdings gemacht habe, ist, ich habe statt, ich sterbe, sterbe, sterbe gerufen, in meiner etwas äh, wütenden und ängstlichen Art die ganze Zeit das Kind angeschnauzt mit Fachausdrücken, <lacht> die ich jetzt mit dem Explicit Tag mal einfach auszeichne. So, dass ich dann nachher, als ich aus der Achterbahn rausgegangen bin, zu dem Kleinen gesagt habe, übrigens... Sorry, das war nicht so gemeint. Aber ich habe jetzt aber noch ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Kleinen. Schöne Grüße an Manuel in dem Fall. Ich habe dich gern, auch wenn ich dich als sehr viele Sachen beschimpft habe, die du wahrscheinlich noch nicht kanntest. <lacht> ja, so, so hat sich für den noch mal das Schimpfwort arsenal ein bisschen erweitert. <lacht> Wirklich? Hatte doch was Gutes. Ja, aber so, so eine ähnliche Achterbahn bin ich halt dann auch mal gefahren im Disneyland. Und die war halt auch neu. Und um, ich wusste ich auch gar nicht, dass es im Grunde ein Dark Ride ist. Und, um, naja. Die bin ich dann halt einmal gefahren. Genau. Und das war's dann auch. Ich hatte ähm, im Fantasialand hast du ja noch so eine optische Täuschung, wo es der, wo der, so aussieht, als würde der Raum sich so kippen mhm. und du mit so einer Schaukel weit nach hinten gehst, dass du fast aus deinem Sitz rausfällst. Ich war der Einzige in der ganzen Runde, selbst die kleinen Kinder, die mit drin gesessen haben, äh, ich habe wie eine Sirene, Sirene die ganze Zeit durchgeschrien. Ah, ich falle. Ah, ah, ah, ah. Und irgendwann merke ich so beim Schreien die ganze Zeit. Ah, ah und guck so um mich und schreien wir das weiter und guck so, okay, keiner hier macht noch irgendwas. Ich bin der einzige Idiot, der die ganze Zeit noch schreit. Ich lasse das jetzt nicht. Da ist wieder die schreiende Frau. Da ist die schreiende Frau. Kann jemand die schreiende Frau in Reihe 3 löschen? <lacht> ähm, ja. Und das andere ist halt immer das, was, was ich sehr gerne besuche, ist das Fan der Männer. Das ist auch eine sehr gemütliche Fahrt, aber mit schön, schön äh, mit einer schönen Geschichte. Und was passiert in das Phantom, Männer? Phantom, Männer, gehst du rein in den Vorraum, dann äh, senkt er sich erstmal so ab, aber ganz gemächlich. Ja. Und an der Wand hast du so Bilder und äh, am Anfang, wenn du reingehst, sehen die ganz normal aus, so wie ganz normale Porträtbilder, sage ich jetzt mal. Und dann deckt sich aber in, an, unter jedem Bild so eine Todesszene auf. Also mm. da passiert dann gleich was, ah. ja, praktisch im nächsten Moment äh, des Bildes wäre dann derjenige weg, ja, <lacht> über irgendeine Art und Weise Stimmt. und ähm, dann geht es in den nächsten Raum, den schreitet man so an, vorbei an einem Bild, äh, was, ein, äh, äh, na, was so eine Büste zeigt im Grund, die einen mit Blick verfolgt und, äh, und dann geht es in, in, in die Gondeln und äh, durch verschiedene Szenen hindurch die dann so ein bisschen andeuten soll, dass man unter den Männern hindurch fährt oder vorbei und in so eine Geisterwelt kommt. Und ja, die typische Geisterbraut ist so das Thema von dem ganzen Ding. Und ähm, am Ende dann gibt es so mal so, eine, so eine, eine Szene, da fährt man an so einem Spiegel vorbei und oben über deiner Gondel äh, taucht so ein Geist auf. Okay, ähm ist, gibt denn dann so eine Alterseinstufung in solcher Attraktion, Weil das stelle ich mir gerade vor, es ist nicht eher für kleinen Kinder doch eher weniger, oder? Kleinkinder können es schon eher erschrecken. Ähm, weiß ich gar nicht, was da die Altersbegrenzung jetzt ist. So ab zwölf oder was da so steht? Also keine Ahnung, ich kann gar ja, nicht einschätzen. So, es ist jetzt nicht, nicht, nicht grausam in dem Sinne. Es ist eigentlich eher so, so, so gruselig-romantisch. Ah, okay, da geht's ja. Also so ein bisschen wie äh, Tim Burton's Halloween ja, genau. Ah, ich das ist so cool. So Linksteam mag ich ja gerne, ja. ja. Na gut. Schaurig schön, sagen wir mal so. Schaurig schön. Ja. Ähm, ich hatte gerade vorhin schon gesagt, ich habe Steffen mal vor ähm, eine Idee durchgegeben, weil ich wollte eigentlich, ähm, es ist ja Weihnachtsfeier. Hast du schon eine Weihnachtsfeier gehabt? Dieses Jahr? Ich kann hätte ich eine gehabt, aber ich war nicht da. Gut. So kann man es auch regeln. <lacht> Und ähm, ich hätte gerne auf der Weihnachtsfeier eigentlich ein sehr, sehr, sehr hässlichen Pullover gerne an, weil Weihnachten ist die einzige Zeit, wo ich einen Pulli anziehe und der kann auch sehr hässlich sein. Ich, ich formuliere jetzt gerade eine Idee, du kannst ja zustimmen, wenn du willst. Ich weiß auch nicht, wie mobil man das hier einsetzen kann, wenn du zwischendurch Lust hast oder wenn wir irgendwie aus dem Geschäft raus sind und du kurz mal könnten kurz reden, das musst du sagen. Aber ich würde gerne versuchen, jetzt hier in der Zeil, Meilzahl, dein Zeil, dein Teil, irgendwo äh, einen hässlichen Pulli aufzutreiben und dann würde ich gerne ein Foto davon machen. Ich meine, ich würde mich freuen, wenn du natürlich auch einen hässlichen Pulli nehmen würdest, aber das kann ich ja jetzt nicht zwingen. Kannst du ja auch den nehmen, der ist ganz nett. Das ist hässlich genug. <lacht> Nein, das wollte ich nicht sagen, das hat Spaß. Ähm, ich finde, dann sollten wir so ein kleines, dann sollten wir so ein kleines Postkartenfoto machen von uns, die man so typisch verschickt. Und dann können wir unseren Hörern, dann sind die live dabei, wenn wir uns schönes kleines, hässliches Pullover, schönes Weihnachtsfoto machen. Dann sind wir auf dem Weihnachtsmarkt mit so hässlichen Pullis. das würde mich richtig freuen. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegt. Hast du den Pulli dabei oder was? Oder willst du jetzt auch sein kaufen? Ich würde jetzt einen kaufen mit dir sodass wir sozusagen uns auch mal über das leidige Thema für Nerds unterhalten können. Wie geht man eigentlich als Nerd Kleidung einkaufen? Wahrscheinlich gar nicht. ja naja, Wir können ja mal unten in Elben gucken, ja. ob sie da was in der Abrichtung haben. Aber ansonsten bist du jetzt halt äh, gut nerd halt, ne? Aber ja, es, muss, es darf eigentlich kein Pulli sein. Ich habe so ein, mir Vorstellung, so ein ich will einen Rentierpulli haben, der so richtig faserig eklig ist. So ein ugly Sweater, ob so es das irgendwo ist. Das ist ein gibt? ugly Sweater. Ah, ja, genau das. Das ist genau das. Okay, bei ugly Sweater habe ich jetzt an netz, netz brust gedacht. Das wollte ich dir jetzt heute nicht antun. wir uh, müssen mal gucken, ob wir mal irgendwo was finden, weil ich glaube, hier in den Läden hast du das eher nicht. Ne? Ja. aber ich habe gehört, es gibt Läden, in denen es wirklich Abteilungen geben soll, in denen extra hässliche Pullis drin sein sollen. Okay. Und wir werden doch einen hässlichen Pulli finden. Was wäre denn so ein Laden, wo es das gibt? Ich kenne mich ja auch im Modelland kein Stück aus. Ich will jetzt einfach in den nächsten reingehen. den ich suche. Okay, wir, wir, wir gucken aber einfach mit mal. mit dem hier? H&M. Ja, also mit dem hier, den ich nicht sagen wollte, aber das ist okay. Wir können es ja sagen, wir sind hier bei... Äh, Weil daneben ist, ist ja direkt hier der, der foto und bestippt. der Hallhuber. Was ist der Hallhuber denn für ein Laden? Hallhuber? Ja, was ist das? Ja, ich glaube, das ist auch Klamotten. oder auch Was ist das? Klamotten. Ach, Klamotten. Aber klingt sehr edel. ja. Ich dann, gehen das wir dann nicht, rein. dass die hässliches Wetter haben. Guten ja, haben Sie hässliches Wetter? Haben <lacht> <lacht> Sie hässliches Wetter? Hässliches Wetter. machen Sie doch mal jeder Fleischsteeke. <lacht> wir gehen wir gehen einfach oh, wir können auch Wir könnten auch in Kaufhof mal gucken. Ja, Stimmt, da können wir auch was gucken. ist das tun? Ansonsten trinken wir dann einfach noch ein Glühwein. Das ist ja unser übliches zum Schluss. Dann setzen wir uns das wieder auf die Bank <lacht> dann zwei ja, wir Letztes Jahr hatten wir unseren Schluss im Hotelzimmer. Oh. Hm. Aber darüber machen wir den Mantel des Weißes. Man das dass ja, wir uns aufgezeichnet haben. Seit ich unsere Tops präsentiert. <lacht> <lacht> <lacht> noch eine Staffette, bevor wir losgehen. Ja, äh, noch ein bisschen Wegstärkung äh, und dann ähm, würde ich sagen, noch. an dieser Stelle Pause. Juck. bis gleich. Das ist okay. So, Basti, Stößchen. Stößchen, hör mal. Schön. Hört man das? Hört man tollen also ich muss sagen, die letzten Jahre Gläser waren ja schon, ich trinke jetzt einfach Kinder. Ist jetzt auch mein dritter Tag in Folge mit Alkohol, ich übergehe zu den AAs zu gehen. Haben wir denn das Projekt Pull Pullover schon erfolgreich? Ja, Wir hatten kurzzeitig eine, eine, eine Idee umschmissen. weil das Problem ist, das Problem ist ähm, wir wollten rausgehen, weil das wir hatten... Angst. <lacht> ah. Wenn Sie es jetzt gut zusammenschneiden, wissen Sie, was Sie haben. Ähm, ich, ah, ah, oh, ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt drei Tage und Rosinen. Zu. Rosinen. Ja, Ende, am Ende meines Getränks sind leckere Rosinen. Und ich glaube, deswegen schmeckt dieser Apfelpunsch, dieser Bratapfelpunsch auch sehr lecker. Aber die Frage ist, ist die Flüssigkeit schon bratapfel Flavored? Oder liegt es daran, dass es Flavored? Ich glaube, es liegt an dem Bratapfel, den sie da aufgespießt reingestopft das ist ja das ist ja betrug das war gar kein bratapfel das war ein apfel dann müssten wir noch mal hingehen und fragen, <lacht> was soll jetzt der Sorry, bratapfel also können sie bitte mir den pfand zurückgeben das ist kein Bratapfelpunsch. ich bin oh. deutsch ich verstehe das als ich würde ich würde ihn auch ich ihn auch den pfand zurückgeben wenn sie sich nicht beschweren würden wo ist ja das einheitsgebot für Bratapfelpunsch? so geht es nicht da kann auch nicht jede plörre rein rosinen soll auch nicht lieber hörer wie sie hören sind wir in apfellaune sehr gute Apfellaune. Ist der gute Apfel. Oder Apfellaune? Ist egal. Für mich Apfel, Apfel, das ist dasselbe. Pyrosin, das ist drin. Ich glaube, in Frankfurt ist da auch kein Unterschied zwischen Apfeln und Apfel, oder? Wenn man es ausspricht, so dialektisch. Geh okay, ja, Apfel. Geh Apfel. Oh Gott. Geh Apfel. So. Ähm. Äh, was die? Steffen, ähm, Mir ist aufgefallen. dir ist eine schöne Beobachtung eingefallen, als wir noch in, dem, in der, in der Maizeit waren. Du hast gesagt, du hast ein paar Leute ihre Geschenke beobachtet. Thema? Ja, ich habe gleich. Ich, ich, ich, ich schlage immer Themen vor <lacht> und erinnere mich da nicht mehr dran. Ja, du hast glaube ich ein paar Geschenke gesehen. Was, was, was kaufen? Steffen, Ach, was Ach, Steffen als mein investigativer Reporter für Geschenke. Was gibt es so? Ich, ich schalte jetzt zu Steffen am Weihnachtsmarkt. Steffen, hörst du mich? Ja, hier ist Steffen vom Weihnachtsmarkt. <lacht> <Schalala>. <lacht> Oder wir nehmen ja für den Deutschlandfunk auf. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, da war ein Mann, der trug ein äh, äh, Paket, auf dem man erkennen konnte, was er sich so gedacht hat, eventuell. An Paket? Was? Pakete sind gerade ein ganz schlechtes Thema in Deutschland. <lacht> ähm, der hat äh, wohl gedacht, äh, Schatz, ich schenke dir einen Toaster. <lacht> sie schenkt mir einen Toaster. <lacht> Steffen! Die Bank. Ich glaube, der Bank, Bank ist voll. War cool, oh, äh, ble, ble, Ja, äh, jetzt rennt er weg. die ist weg. Jetzt muss ich auch noch sein Zeug nehmen. Es ist ein Kreuz. Lass mich doch. Lass mich doch einfach.. Lass mich doch einfach zurück mit deinem 30 Kilo-Gepäck. Lass mich doch einfach zurück mit deinem 30. -Kilo das ist doch also Guck mal unser unser Herz. und die Herz. Leute denken sich so was Unser eingeritztes Herz ist auch noch hier Shorty hier so seid ihr Gruß S das war noch jeder damals Steffen, Steffen Gruß Steffen Äh Pst. Setz dich Steffen Setz alte Männer setzen sich ich habe so im Rücken ich wenn ich länger stehe Ich nehme mal kurz Hi endlich habe ich mal das Mike jetzt ist mal der DJ am Mike Wiki Wiki oh, Wiki Bitte, bitte kein Ich... <lacht> Ich habe schon, was ist, wenn ich wenn ich aus der Nase jetzt laufe, also äh, wenn es mir da läuft, ist das dann ein ah, Mic Drop? Ist es ein Drop auf das Mic? <lacht> Mic Drop? Boah, <lacht> ähm, genau. Der Steffen hatte gesehen, wie man sich einen ähm, Toaster gekauft hat. Da war es schon sehr seltsam. Ich glaube, der Steffen möchte auch was sagen. Unterstützt die Petition kein Alk für Basti? <lacht> <lacht> Nicht so lange nacheinander. Ähm, ich hatte glaube ich, <lacht> ich habe versucht, ich habe versucht, eine äh, Switch auszumachen, weil ich ja gedacht habe, Switch. Switch Du musst sie erstmal einmachen, um sie ausmachen zu können. Ah, jetzt hat es bei mir klick gemacht. Ich habe, glaube ich, den switch gefunden. Ah. Ist das doppelt gemacht, wenn man switch sagt? Ja, Eventuell. Übrigens, neue Sportart bei Kindern, sich ein Zwitschern. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, nun gut. Diese Folge <lacht> möchte niemand hören. Es ist halt Weihnachten, dann lässt man seine Gefühle mal freien Lauf. Noch weniger als die davor. Steffen, aber ich habe ein, ich habe ein, ich habe ein, hab ein, etwas habe ich doch noch vorbereitet. Ich müsste dir das Mikrofon wieder zurückgeben, wenn du, bist du fertig mit Taschentuch, ja, ja, ja. Injektion? Ich gebe es dir mal zurück, ich muss was, was rausholen. Mit was? Ja, oh. Das ist, Pfand. Das ist mein Pfand runtergefallen. Weißt du, wie, äh, Asi, wie mit den Geräuschen? Das ist mein Pfand. Aber wenigstens auch, oh, ist es auch, dabei gleich die, die lästigen, oh, trockenen Weintrauben weg. Das ist doch scheiße. Das, scheiße. das kann, doch, kann man doch wieder keinen zumuten, aber naja gut. So. Muss sich ja auch keiner anhören. Los. Seid ihr selbst schuld, wenn ihr das hier hört. Das auch, auch äh, hier frage ich, wie in den Comic-Cookies. Postet doch einfach in die Kommentare, an welcher Stelle ihr ausgeschaltet habt. <lacht> Schön gesponsert, was ist hier los? Immer wenn ich weggucke, gesponsert. Habe. Ja, Comic-Cookies, Comic-Cookies. Comic-Cookies! Basti ist immer noch beschäftigt, könnt ihr, Comic Cookies. Ich finde nicht ein paar soziale Portale wie der Komiker unterstützt, die nichts bekommen. Der was? Der Komiker läuft, glaube ich, Ach so, auch. Oh, der Komiker. Oh ja, ähm, der Komiker, aber besser Comic Cookies. <lacht> Nein, der Komiker. Da kommt aber nichts. Da kommt ja nichts Neues. Nee, da kommt auch nichts. Ich glaube, der schreibt jetzt wieder. Der schreibt. Der schreibt. Ja. Gibt es denn ja. wieder tolle Videos demnächst? Äh, ja, ich habe eins von unserem Hosen down in der Zeile. Das war sehr schön. <lacht> <lacht> Solange du nicht verrätst, was mir gehört und was dir, ist alles okay. Ich pixel die wichtigen Sachen aus. Die Augen sind nicht zu sehen. <lacht> oh, Sachen aus, die Dinge rauszuholen. Oh, was bin, ich glaub, ich was ist denn hier los? Aus, ich bin, äh, bin verwirrt. Ich bin angetan. Auch, aber. Versuche, was rauszuholen. Also was, was, was mir noch am besten gefällt, hier ist das gerippte aus Plastik. <lacht> <lacht> was, steht, was steht denn diesmal drauf? Kommen wir mal gucken. Heißer Frankfurter Mhm. Von Vossmann. Jetzt haben wir schon wieder Werbung gehabt, aber nein. Naja, es gibt ja auch das schöne ist, ja. andere bratapfel <lacht> Wie zum Beispiel Bratapfel-Paul. bratis Kids. <lacht> Bratis-Lava. Bratis-Lava, sehr gut. <lacht> oh oh Steff, Gott. Ich, ich gebe auf, ich habe jetzt was. Machst du bitte mal kurz die Augen zu? Ja, ich, äh, oh, zwar, was ich heute immer die Augen machen ja, muss. Mir wird doch schwindelig. ich hab, was Großes in dir. Ich habe, oh, oh. <lacht> das brauchst du keine Angst zu haben. Sozio okay, äh, ich nehme das Mikrofon. Ja. Du darfst nicht gucken. Nee. Und du nimmst jetzt was in die Hand. Du musst mir sagen, was es ist. Bitte. Nimm mal in die Hand. Du darfst es fühlen. Was ist das? Oh, das ist das ist, äh, ein Controller. Was für ein Controller? Von welcher Konsole? Das vom Gefühl her Super Nintendo. Sehr gut. Es ist der Controller der Super Nintendo ES die ich Mini. Jetzt. Die kriege ich jetzt. Ach, die kriege ich jetzt. <lacht> Das wäre, ja wenn du alle Fragen beantwortet hättest. In, doch. In Nein, du hast leider die Disney-Frage nicht beantwortet. Oh. Das tut mir sehr leid, deswegen mache ich den Rucksack jetzt wieder zu. Nein, ich hab oh. sie wirklich dabei. Ich könnte auch gleich noch gerne ein Foto machen oder sowas. Wenn ich sie rauskriegen sollte. Die kriege ich weil, jetzt. Sie hat sich sehr Nein, du kriegst nicht, oh. Steffen. Äh, denn ich möchte ein neues Thema aufmachen. Denn ich habe mir vor... Das ist gemein. Da drückt er mir den Controller in die Hand und dann gibt er mir das einfach nicht. Kann es das sein, dass ich gerade mein, mein... Ich hab gerade meinen mein umgekippt. Da war noch was drin. Ich bin traurig, jetzt möchte ich das Thema doch nicht mehr machen. Ich möchte, dass die Folge jetzt beendet wird. Basti ist traurig. Nein, ähm, äh, äh. aber bei dir sind jetzt noch die, die Rosinen drin. <lacht> Wenigstens habe ich noch Rosinen. Ähm, und zwar habe ich mir vor... schon. Hallo Frank. Von Vor zwei, ich glaube vor zwei... Wann, wann ist sie rausgekommen? Das steht Dieses nicht Jahr? hier, das das noch? Okay. Weißt du das noch, wann die dieses Jahr rausgekommen ja. ist? Die Super? Die, die, die, die, nee, die Super Nintendo SES. Nee, nee, das, ist die, das war die Normal. das war eine NES. Letztes Jahr kam die NES raus ja. und ich habe jetzt die Super NES Mini. Ja, die kam dieses Jahr raus. Genau. Ich, ich wollte nur fragen, welchen Monat. Weißt du das noch? Ähm, jetzt sag bitte, dass sie dieses Jahr rauskommt, wenn ich im Loop. September, glaube ich. Was? September, ne? Und nachdem die September rausgekommen ist, bin ich wie ich ein... Ich übernehme kein Gewehr. Wie so ein... Pistole ist handlicher. Wie so ein Tiger in, in der Saturn um diese Konsole rumgeworfen habe, jeden Tag irgendwie, wenn ich reingegangen bin, meiner Frau ein Foto geschickt. Guck mal, sie liegt so unschuldig da. Wenn ich sie jetzt nicht hole, ist sie bald nicht mehr da. Sie braucht doch jemanden. Es muss doch jemanden sich um die SNES kümmern. Guck sie an, wie traurig sie guckt, der Yoshi und der Mario auf der Verpackung mit seinen 21 Spielen. Was soll er denn machen ohne mich? Und äh, letztendlich haben wir, sehen wir, ist es die typische Beeinkunft, die es bei meinen Eltern auch gibt. Wir haben uns unsere Weihnachtsgeschenke schon gekauft. Meine Frau hat eine ähm, Klarstein bekommen. Alle Frauen, die jetzt, äh, werden jetzt entzückt sein. Was? Eine Klarstein ist eine Küchenmaschine. Vielleicht sagt ihr die KitchenAid was. Ja, die ich. Hammer. Die habt ihr selber? Ah. Die ist ja mega teuer. Aber egal. KitchenAid? Ja. ja. Die Klarstein ist die... Ich bei Coupon günstiger. <lacht> die KitchenAid ist... Äh, die Ey, die Glasstein, äh, ja, ja. die Glasstein ist sozusagen die günstige Version davon. Äh, hat glaube ich ein paar Funktionen, wobei das, hat, das Ding hat doch gar keine Funktion. Man kann Sachen reinwerfen. Kümmert günstiger. sich rührend. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das tut so weh. Ich <lacht> ähm, fand ihn immer gut. Ich finde find ihn eigentlich auch so schlecht, muss ich sagen. Aber es liegt vielleicht auch am Apfelplunsch. Ähm, und äh, sie hat sich jetzt eine Glasstein gekauft. Das wird, das wird eine super Folge, Leute. Das wird eine super Folge. Das sag ich doch. Und, und ich ähm, habe äh, mir diese SNES Mini gekauft. Und ich habe die jetzt... Ähm, ich war so wahnsinnig hinterher, als ich die aufgemacht habe. So liegt eigentlich... Dieses? Ja, ich muss das wieder einpacken. So. Du lenkst mich auch auf einmal ab. Das mache ich gerne. Ja. Ähm, als die äh, SNES Mini gekauft habe, ähm, fand ich folgende, wichtige, folgende Spiele wichtig. Äh, Super Mario World. Ich glaube, es war Super Mario World. Das, ist das erste Spiel, in dem äh, Yoshi aufgetreten ist. Äh, genau. Oder? Genau. Da kannst du Yoshi zwischendurch nehmen? Aber ich habe ihn gerne immer wieder verloren. Ich bin ein ganz schlechter Haustierbesitzer. Also meinen Yoshi habe ich meistens in den Abgrund fallen lassen. Du ich kannst tocke. Yoshi nehmen? Ich, ich habe auch versucht, mich von meinem das eigenen Yoshi fressen ja. zu lassen. Das war eine sehr komische Fetisch, muss ich sagen. Sich von seinem eigenen jo Yoshi fressen zu lassen. Das hat nicht funktioniert. Ich habe sehr viele Stunden damit verbracht, mich fressen zu lassen. <lacht> Nun gut, egal. <lacht> Und dann als ei wieder ausgeschieden zu werden ja, sehr großes eigentlich im, im neuesten mario spiel möglich glaube ich äh, bei ähm, super mario odyssey hm? gibt es ja yoshi Gut, ich sehe schon geballte Fachkenntnisse auf der Seite. Ähm, und äh, weitere wichtige Spiele für mich sind, ich bin vor allem bei Nintendo mit Zelda aufgewachsen. Und zwar mit, ähm, ich glaube, Ocarina of Time war es. In dem Fall ist bei der Super Nintendo S, eine S-Mini, ist äh, Link to the Past, den ich noch nie gespielt habe. Der teilt sich auf in eine Oberwelt und dann irgendwann auch in eine Unterwelt, wo du zwischen zwei Zeiten hin und her rast. Ich habe hier bei Stranger Things. Das habe ich leider nicht gesehen. Das kannst du gleich oi, was erzählen. Mann, Mann, Mann, wie kannst du das nicht gesehen haben? Wie kannst haben? du das nicht gesehen haben? doch lieber Dark an. Ich habe es mir auch an erst später filmen. angeguckt, aber immerhin äh, habe ich es mir angeguckt. Werde ich deswegen jetzt aus dem Bund Nein. des Nerd-Kosmos? Okay. Ich bin gerade wieder an zu pisen. Ja, ich beeile mich. Ähm, die SNES Mini äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Steffen hat ja gerade den Controller äh, in der Hand gehabt. Oh, es, oh, ist, oh. es ist ein tolles Gefühl, oder? Es ist ja. wirklich, hast du selber früher äh, Super Nintendo gehabt, ja. oder? Hast du irgendwelche Nintendo-Konsolen gehabt? Boy. Bei mir. Ich bin auch ein totales Gameboy-Kind. Was war dein Lieblingsspiel auf dem Gameboy? Ich glaube, Super Mario Land 2 war das, wo Wario das erste Mal aufgetaucht ist. Oh, als geht. aber du hast nicht Wario gespielt, sondern er ist nur aufgetaucht, ne? oder? Ist er ja, der war dann nur aufgetaucht. Dann gab es ja den Folgeteil Super Mario Land 3, wo du da auch Wario gespielt hast. Genau. Und äh, habe ich auch gespielt, fand ich auch super. Ich glaube, das war auch relativ schwer, meine ich. Das war die schwere... Der Zweier nicht der 3 auf jeden Fall mit Wario. Der war, glaube ich, schwer. Ähm, egal. Auf jeden Fall. Ähm Und Kirby Streamland. Super, das wollte ich gerade sagen. Auf diesem Super Nintendo Entertainment System, so jetzt habe ich es eigentlich richtig gesagt, gibt es auch Kirby's oh. Dream Course. Wo okay, Kirby's wenn du es ungefähr so gesagt hast, Super Nintendo Entertainment System. Aber es war fast richtig. <lacht> <lacht> äh, gibt es auch, äh, das, äh, das Dreamland gibt es auch in einer Spielesammlung, wo ganz viele Kirby-Spiele drin sind. Okay. Und ähm, also natürlich dann auch die Variante, die du kennst, halt in Bund. Und... Äh, ich meine auf der Gameboy-Version, die ich früher hatte, gab es nicht dieses Kirby saugt etwas ein. Mhm. Jetzt, wir haben jetzt zwei Leute gerade zurückgeguckt als wäre ich irgendein so Promi. Okay, egal. Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist später erst nachgekommen, dass du Leute einsaugen konntest und dann die Fähigkeiten übernehmen kannst. Das gibt es bei diesem Teil zum Beispiel, das kannte ich vor auch noch nicht. Also bei, du saugst die Leute ein, äh, drückst nach unten. Ja, bei Dreamland bei, uh, gab es das. Sch Gab's das da oder es nee. das da? ich glaube mein, gab nicht. Ich glaub, ich noch nicht. Nee. Da gab's nur äh, Saugen und Schießen. Naja. Und welches ja. ist dein Lieblingsgegner? Ja, natürlich König Nickerson. Ja, wirklich, das Wrestling-Match. Ja. Bei mir ist es äh, der Baum gewesen von Anfang an, weil ich den so toll fand, den Baum, der immer so schießen kann. Wie Apfel einsaugen, Äpf Äpfel. Genau, und auf den schießen. Apropos Apfel. Und dann, Äpfel. Äh, und dann... Äh, praktisch wieder zurückschießen. Genau, genau. und äh, ich meine das ist ja im Endeffekt was bei Kirby immer gemacht ist. Ich glaube, bei dem, bei dem König da, da musste man das auch im Endeffekt am richtigen Zeitpunkt machen. Ne? Was der so toll konnte, ist diese Sprunganimation, wenn die er sich so geduckt hat, war ja nur so eine große Kugel, zwei kleine Kugeln an der Seite, Sprung weg, Super toll und das war relativ einfach. Es war genau und die Version, die du jetzt bei Kirby's Dream Course hast, die ist ein bisschen schwerer, auch nicht allzu schwer, weil die Gegner wurden einfach mehr. Du hast halt die Superfähigkeit und bei der Super Nintendo NES habe ich extra falsch gesagt, da kannst du, zu zweit mhm. spielen. kannst du zu zweit spielen. Das heißt, wenn ich etwas einsauge, die Fähigkeit übernehme und irgendeinen Knopf drücke, dann kannst du zum Beispiel als äh, Typ, der immer diese Kappen schwingt, kennst du den Gegnertyp noch so ein bisschen? Mhm. Es gibt zum Beispiel einen, der die ganze Zeit Bomben schmeißt, das ist dieser Clown. Und du kannst halt jeder dieser Gegner sozusagen die Fähigkeit übernehmen. Und das macht sehr große Laune. Es sind auch Spiele dabei, die ich sozusagen, ähm, ja, die kenne ich nicht so gut. Ich kenne zum Beispiel f 0 meine ich, oder, oder äh, Star Fox Commander, kenne ich gar nicht. Äh, ist so ein Flugspiel, fand ich nicht so toll, als ich jetzt gespielt habe. Andere finden das mega geil. Was es noch drauf gibt, ist ein Mario Kart, und zwar Mario Kart 2D. Und das ist für Leute, selbst Leute, die nicht gut fahren können, werden auch in dieser Version nicht gut fahren. Ich habe da ein schönes Beispiel. Ich möchte keine näheren Details nennen, aber die Frau ist mir sehr nah bekannt. Mit der habe ich zum Beispiel 3D Super Mario Kart gespielt. Und es gibt da eine Strecke, bei der gibt es Rolltreppen. Rolltreppen fahren in zwei Richtungen, hoch und runter. Nee. Ich fahre, ich fahre, fahr und merke so unten auf dem Bildschirm bewegt sich nichts mehr. Das ich Einkaufszentrum. So, was ist das Einkaufszentrum? Was ist denn da los? Ich sag, warum fährst du denn nicht? Und dann guckst du ja, das fährt nicht vorwärts, das fährt nicht vorwärts. Ich so, du fährst auch in die Gegenrichtung, weil <lacht> da wird das nicht, vielleicht eine Minute lang immer dagegen gefahren und ich musste so lachen. Ich, ist ja trotzdem gewonnen, weil ich so lange lachen musste. Sehr tolles Erlebnis. Kann man mit Super Mario Kart, was, sogar, die auch haben. Nein, ich habe ja keinen Namen genannt. Ach so. Also meine äh, Frau möchte ich nicht erwähnen und. Ähm, <lacht> Ja, ähm, sorry. <lacht> <lacht> äh, und, ähm, also, ich weiß nicht, du hast die du hast ja noch nicht, so wie ich das rausgehört habe, die Super Würdest du dir kaufen, die Super Nintendo NES Mini? Würde ich mir kaufen? <lacht> kaufen. <lacht> wenn sie jetzt nicht schon zu so teuer wäre. Ich Aber... schon relativ teuer. Ja, wie teuer ist sie mittlerweile? Über 100 Euro bezahlst du dafür. 123 Euro. 100 Euro 130. hat sie normal am Anfang gekostet, auf jeden Fall. Ich habe 100 Euro. 100 Euro. 100 Euro. Ja hast 21 Spiele und ich habe gehört, da möchte ich aber jetzt äh, nicht dazu aufrufen oder sonst was, wenn man das Originalspiel hat, kann man halt sozusagen mit einem ROM-Emulator sich die angucken, natürlich nur, wenn man die Originalspiele besitzt. Das heißt, diese tollen kart dinger Das Ding ist natürlich so aufgebaut, dass es so aussieht, aber du kannst keine, die sind ja alle digital drauf. Ja, ja. Was toll ist an den Funktionen ist, du kannst Fortsetzungspunkte machen, wenn du speicherst, das heißt auch für jemanden wie mich, der Donkey Kong Country nie geschafft hat und immer kaputt gegangen ist und das ganze Level von neu machen musste, ich kann, ich kann speichern, gehe den Fortsetzungspunkt und bin dann durch. Und ich habe es wirklich ich habe es geschafft. Da könnten andere jetzt sagen, was bist du für ein billiger Cheater, dass du diesen scheiß Move benutzt. Dann sage ich so, aber ich hatte Spaß dabei. Ich hatte Spaß. So. so. Schönes Schlusswort. Ich hatte mir letztes Jahr ähm, hatte ich die zum Geburtstag die äh, 3DS bekommen. Ja. Und, äh, also auch schon die, was älter, ne? Ja, die, die, die, die neuere Version davon. Ich also habe okay. da noch mal irgendwie eine, eine Überarbeitung, äh, wo du auch die, die Amiibos draufstellen kannst und sowas. Und äh, da hatte ich mir dann auch die, so ein neues Kirby-Spiel gekauft. Ich, ich meine, es heißt Kirby in Robotland oder irgendwie sowas. Okay. Und da ist das dann auch mit den, mit den äh, Fähigkeiten, okay. das zu übernehmen. Ja. Und dann hast du auch so einen großen Robotanzug dazu. Also das ist schon nicht schlecht. Kann ich ja. auch empfehlen. Also die Fähigkeiten, da haben sie sehr viel Mühe gegeben, mhm. muss ich sagen. Also die Fähigkeiten, die er übernehmen konnte, wie Ninja oder Zauberer mhm, oder sowas, genau. die waren echt super klasse. Also das hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich bin großer Fan von Kirby gewesen, fand aber auch damals das Kirby auch sehr einfach, muss man einfach sagen. also mhm. Und ich bin keine große großartige Spielkoryphäe. Mhm. Also ich spiele jetzt gerade Tomb Raider, äh, das vor Jahren für die Playstation 3 rausgekommen ist und... Äh, Ach, habe jetzt schon wieder Angst, dass um die Ecke Wölfe sind, weil ich nur einen Bogen in der Hand habe. Versuch mal mit dem Bogen einen Wolf, der dich direkt angreifen will. Du, ich muss jetzt gerade richtig ziehen. Kannst du mal ein bisschen halten, Wolf? Ich schieße jetzt. Pff. Ja, und dann bin ich schon direkt wieder tot. Hm. Und das ist brutal. Nein. Das ist richtig brutal. Das wird gezeigt, wie der Wolf mir so in den Hals beißt und nicht so, das ist ja nicht mehr mein Tombreiter. Bei meinem Tom Tombreiter früher wurden Schalter umgelegt und die Frau hatte dreieckige Tüten. Was, was ist da los? Was ist denn da los? Gib mir mal, nein, aber super, bis jetzt schönes Spiel, aber ich möchte erst nächstes Mal drüber reden. Jorah Schöner ist auch sehr toller Sprecherin, muss man sagen. Also Nora Schöner. Macht Spaß. Ich. Ich komm nochmal zu drei. <lacht> 3DS. Nee, ja, ja. Du wolltest was zu 3DS sagen. Oder ja, was hast du das für Kirby's Dreamland, also, hast äh, Kirby's ja. Robot Land. Ist super, kann ist ich mir ja? und, und es gibt noch ein Yoshi-Spiel, äh, so ähnlich wie dieses Yoshi Island 2, glaube ich, mhm. wo die Baby Mario und Luigi und sowas mit dabei sind. Und das ist dann jetzt äh, die Variante, wo du, glaube ich, nur Yoshi spielst und äh, der dann irgendwelche Fäden einsaugt und sowas. Also äh, in Woolland. Ähm, Wolle, alles aus Wolle, ne? Ja, ja. Genau. ja, ja. Das gibt, es gibt ja auch so Paper Mario und sowas, habe ja, ich jetzt ja. nie gespielt. Auf dem ähm, auf dem SNES ist auch äh, Yoshis World 2 drauf. Da ist alles in so ganz kindliche Optik. Mhm. Das sieht auch sehr schön aus. Also mhm. muss ich echt sagen, ja. sehr toll. Ja. Ja, so comic-mäßig. Ja, auch. Und, macht äh, sehr viel Spaß. Mhm. Es gibt auch noch so Sachen wie. Äh, Paper, pa Pen and Paper Mario, aber das sind so Sachen, die machen mir dann nicht so viel Spaß. Auch Mega Man, oder das Met Metroidvania-Gedöns, das war auch drauf. Metroid Prime. Ich bin da aber leider irgendwie in einer Ecke hängen geblieben und habe jetzt keinen Bock mehr. <lacht> ich kann da nicht mal raushüpfen. Ja, ich habe ich hab halt früher auch nie Zelda gespielt, aber auf dem Ding würde ich es wahrscheinlich sogar mal spielen, was jetzt irgendwie mit drauf ist. Oder würdest du die Switch kaufen? Also das ist ja das, das neue Ding dann. Oder willst du eher die Alte ich? Konsole kaufen? Was würdest du machen, wenn du die Entscheidung hättest? Nur du zwischen den beiden, dass du entscheiden: Switch äh, oder Budget, abhängig, ne? Okay, aber wir nehmen jetzt mal an, du bist Milliardär. Und <lacht> beide. Du... Was? Okay. Wir nehmen an, du bist Milliardär. Nee. darfst du also den wenn, beide entscheiden. Also wenn ich mich, mich entscheiden müsste, dann schon die Switch erstmal, okay. weil neue, neue Generation und so. Und das erste und Spiel das wäre Mario du, oder Zelda? Klar, so ich. Mario. Mario. Okay, okay. Verständlich, ein ich super Mario. Spiel. Was ich gesehen habe, sah super aus, auf jeden Fall. Mit der Kappe so zu schmeißen, sehr toll. Wieder, wieder mal was Neues mit eingeführt und die Kappe ist jetzt praktisch ein eigener Charakter, wenn man so will und warum nicht? Aber im Endeffekt hat Kirby es ja ein bisschen vorgemacht. Kirby hat ja auch dieses Fähigkeiten-Einsaugen, aber es haben die toll weitergemacht mit der Kappe, das muss man echt sagen. Ja. Ja. Toll. Ja. Jetzt haben wir auch mal wieder Content geliefert. Richtig kompetenten Content, nicht mal dieses gesoffene Gesäuse hier. <lacht> naja, fast, ne? Sag noch mal Super Nintendo Nintendo Tim, du? Gut. Äh, wollen wir nochmal mal das Wetter gucken? Wetter? <lacht> das Wetter. Achso, ja, der Pullover. Wir machen uns jetzt nochmal auf und versuchen noch, den Pulli zu kriegen und dann äh, müssen wir wahrscheinlich weihnachtlich auch langsam aus Zeitgründen schon ein bisschen so uns wieder einschlafen. Einschlafen. Wie es ja üblich ist, nach der Weihnachtsgans wird erstmal dick geschlafen. Wir sehen uns später und hören uns vor allem. Tschüss. Die hatte Hunger. Was? Was? Die hatte Hunger. Ja, ziemlich, muss ich sagen. Aber Wenn ich jetzt nichts gegessen hätte, hättest du die Diva kennengelernt. Mhm. Die Diva. Kreicht oh. die noch lauter als... Äh die noch lauter als die alte Frau in mir. Was gibt's denn, der Chris? Es gibt ähm, ganz klassisch ähm, geschnittene Kartoffelstreifen. Die sind auch unter Pommes weitläufig bekannt. Unter Frittern. Und Currywurst ist, ist ganz okay, aber der Mann, bei dem ich das jetzt gerade vorhin geholt habe, hat Probleme mit der mayonnaise Mayonaise-Tube gehabt. Der hat nämlich so draufgekommen, dass ich Angst hatte, dass ich nachher so einen ganzen Schlotz im Gesicht habe. Und wie ich dann ausgesehen hätte, will ich lieber nicht wissen. Also wir sind ja oh Gott, er ist halt von etwas älteren Alters mhm. und da fließt die Mayonnaise nicht mehr so. Da fließt die Mayonnaise nicht mehr so. Aber oh Gott. Steffen, wenn ich hier so schön vor mich hinknuspe, erzähl doch mal, was mit unserer Sache mit den Pullovern passiert ist. Das müssen wir jetzt auflösen. Damit das war die ja deine ablaufen. Sache. Was? Das war ja deine. Aber ich gebe sie dir in deinen klugen Händen, damit ich weiter Kartoffeln schmampfen kann. Danke. <lacht> also wir waren auf der Suche nach äh, Pullovern. Oh. Pullovern? <lacht> Pullovern. Ganz gediegene Pullovern. Und äh, haben auch welche gefunden in H&M. Äh, allerdings in sehr kleinen Größen. Jetzt Aber wir essen. haben einen gefunden, der so in die Richtung, was du beschrieben hast, ging. Ne? Hast mhm. du überhaupt dazu was beschrieben, ja? Ne? Bekleib du doch mal den Pullover. Also der war jetzt äh, so ugly wettermäßig, Also tatsächlich mit so einem Hund mit aufgeklebten Augen drauf. War das ein Hund? Das war ein Hund? Das war ein Hund, ja. Okay, ich habe gedacht, das wäre ein richtig hässliches Rentier. Also ein richtig hässliches Rentier. Das weiß ich nicht. Brandopfer gewesen ist und mehrfach geschlagen. Es tut mir leid, aber es hatte so Augen, als hätte es auf LSD genommen. Also es ist ein ziemlich armes Tier gewesen. Es gibt Fotos. Es gibt es gibt Fotos. Könnt ihr nachher äh, in unserem kohlen block eintrag sehen. <lacht> ähm, und ja, ich hatte vorgesagt, also ein Rentier-Pulli, ähm, der rot ist und das Rentier weiß, also so eine Silhouette, in so einem richtig in so einem richtigen, wolligen, so ausgefransten Ding. Wäre cool gewesen. Ja. Äh, Endergebnis war, leider waren die alle eher so für meinen oberen Oberarm. Für meinen oberen Oberarm, nicht für meinen unteren Oberarm. Ähm, und das hat leider nicht gepasst. Leider. Aber es gab noch einen zweiten danach. Den hast du ja noch mal gesehen. Äh, den habe ich für weiter gezeigt. Willst du den mal beschreiben? So, was man bei den Frauen als Leopardenpelz bezeichnet oder so, das gibt es ja auch so diese Oberteile. Gibt es das wohl auch als Herrenpullover. Äh, Sa scheußlich aus sah ungefähr nach dem aus was steffen drunter hat wenn wir podcast aufnehmen muss ich sagen <lacht> so, so eine so eine quäkemeier -Hose. So hose richtig <lacht> <lacht> uh, ich stelle es mal kurz ab und trinken das stück mhm. ruhig. hey na sieht so lustig aus sieht aus wie so ein kleiner zwerg der mit uns hier am tisch sitzt Geht's dir gut also wir haben das mikrofon eben gerade auf den tisch gestellt und ähm, ist dir noch irgendwas aufgefallen? Also es ist furchtbar voll. Also ich meine, es ist jetzt kein neues Wunder. Es ist Weihnachten. Natürlich konsumieren die Leute wie blöde. Wir haben aber noch, das ist süß, es gibt Gratis-Lego am Frankfurter Bahnhof. Und wir beide haben uns was zusammengestellt. Und äh, ist das etwa ein Psychogramm unserer Seele? Möchtest du vielleicht mal deine Lego-Figur rausholen und ein bisschen beschreiben und sagen, wie sie aussieht, damit wir wissen können, wer Steffen Liebschner ist in seiner Lego-Figur? Also meine Lego-Figur hat... Wenn ich sie denn finde, eine Jeans an. Das wird eine ziemlich erotische Beschreibung, merke ich gerade schon, er hat eine Jeans an. Ein inspiriert von Basti äh, ritterliches Oberteil. <lacht> Stimmt, die hatte ich gefunden, ich fand die so toll, die Kreuzritterorden-Dinger. Toll. Dann, also den Kopf das war gefühlt immer derselbe. Mhm. Hat also hat natürlich zwei Gesichtsausdrücke. Ich glaube, keine Frauenköpfe, Leute. Keine Frauenköpfe, aber das war... also vielleicht Überall eine andere muss Schale. gegendert werden, weißt du? Und dann haben die keine Frauenköpfe bei Lego. Vielleicht eine andere Schale. Ich habe in die andere Schale geguckt, das waren alle bärtige Männer. Okay. Vielleicht sind ja auch Frauen mit... Hashtag, ich nicht. <lacht> vielleicht sind sie auch Frauen mit... Können wir jetzt mal mit der neue Staffel House of Cards sprechen? <lacht> <lacht> oh, was sie... Ich wollte das Thema vermeiden. Mann, Mann, Mann. Hat super geklappt. Ja, ich wollte sogar wirklich noch. Es in meinem Ablaufplan, aber ich habe es jetzt gelassen. Bitte nicht erwähnen, stand da. Nein, ich mache es nicht <lacht> So. Und eine grüne Kapuze hat er auf. Und ein Schwert in der Hand. Hast du sehr schön gemacht. Ich habe meinen, glaube ich, jetzt irgendwo in meinem meine, äh, Ding so versteckt. Aber ich habe so... Dann müssen wir müssen da noch ein Foto von beiden machen. Wir machen, glaube ich, von beiden noch ein Foto. Von allen drei. Ich habe noch einen zweiten gebaut. Haben die nicht mitbekommen. Oh, also, du bist <lacht> ja ein... Ich bin ein Fuchs. Schlawiner. Schlapp, mhm. Damit hätten wir eigentlich die, die äh, Mission mit den Pullovern zumindest teilweise. eigentlich ich jetzt wieder auf die Pullover. <lacht> wir haben im Endeffekt mit dieser Episode so Wein unser Weihnachten so ein bisschen nachgestellt. Wir sind konsumieren gewesen. <lacht> wir ähm, haben uns gegenseitig, wir haben uns beschenkt. <lacht> wir haben uns beschenkt. Ich habe dich auch beschenkt. Ja, hast du? Habe ich doch gesagt gegenseitig. Habe ich doch gesagt. Du hast es aber wieder runtergeschluckt gegenseitig beschränkt? Nein. <lacht> und ähm, dann sind wir jetzt im Endeffekt nach dem, was nach der Bescherung so ein bisschen passiert. Also wir essen, also ich esse, das ist typisch, würde ich sagen. Die anderen kriegen nichts ab. und ähm, Wir haben das, das Würfeln vergessen. es Stimmt, das kenne ich auch, das Würfeln. Das ich kenne es auch. nicht, aber wir, kenn's machen nicht? Das, wir machen das nicht, aber ich, kenn, ich weiß, dass es die Tradition gibt. Ja, haben wir bei uns früher auch gemacht, aber immer sind, sind meine Geschwister zu ungeduldig gewesen, vor allem mein Bruder, dann war das dem scheiße gerade einfach aufgerissen, einfach aufgerissen. Und wir haben euch ein paar das ist richtige Aufreiser für dieses Weihnachtsfest. Kauft euch über unseren Affiliate Link. Es gibt auch viele andere Affiliate Links, nur unser ist der Beste. Könnt ihr euch die SNES Mini bei nee Smile ist schon noch besser. Aber bei bei Smile Amazon, ich weiß, könnt ihr euch das kaufen? Weil wir sind ja an Weihnachten, da sind wir weihnachtlich drauf. Aber ab Januar wird das richtig krass wieder Affiliate. Da holen wir die Kacke aus euren Geldtaschen raus. Leute, Klick, klick, klickt. Und was noch? Du wolltest eine Fahrt nach Disneyland verkaufen, ne? Was wollte ich machen? Ja, du hast in Disneyland. Du, wir müssen den Leuten ja auch mal sagen, was du empfehlen würdest. Du würdest eine Fahrt nach Disneyland empfehlen. Deswegen wird euch der Steffen, genau, der euch jetzt das über auf seine Telefonnummer anruft, der 01. Dann werdet ihr kontakt könnt ihr ihn kontaktieren und euch eure persönliche Disneyland-Reise Zusammenstellen lassen. Viel Spaß. Das machen Pommes mit dir. Liebsch nach Reisen. Kommen jetzt auch Sie mit auf die Tour. Lovely Tours. Auf die Touren für mich schon mal gar nicht. Ja und du, was verkaufst du dann? Ich verkaufe die SNS Mini. Also das ist, ich bleibe da dem getreu dem Nerd Kosmos. Und ähm, was habe ich denn Wolltest du mir doch schenken. Mhm, ja, genau. Da überlege ich dann noch mal drüber nach. Wie, wie brav du dieses Jahr warst? Wie brav warst du dieses Jahr? Auf einer Skala von 1 bis 10? Ja. Wobei 10 das Beste ist? Ja. 11. Tja, <lacht> dann kriegst du halt nur eine Switch und keine SNS Mini. <lacht> ich will die SNS Mini haben. <lacht> Ah, jetzt kommt jemand in dieses weihnachtliche Fresskoma, wo man gegessen hat und dann sich nachher langsam so denkt, ach, jetzt habe ich die Verwandtschaft schon langsam wieder satt, könnt ihr nicht alle pennen gehen? Und, und die jetzt ähm, machen. Und die, und die Schwestern um uns herum singen Weihnachtslieder, mhm. zwei Mädels auf der Rollkappe Ich habe schon eine Magenüberfüllung von Marzipan und äh, diesen Goldtalern. Ach, furchtbar. Was hast du? Jetzt nicht diese Goldtaler, wo Schokolade innen drin ist, du hast mir das aus Ähnliches heute geschenkt. Ach so, du meinst die Schokotaler? Genau, die Schokotaler. Es gibt hier einmal mit äh, so einer Kaugummiartigen Substanz. Ja, deins denn? war aber original aus, disney Disneyland. Hey. hey. Opa. Das war Disney zensiert. Waren, da waren drei Seiten Trademark-Bedingungen drunter. Sie dürfen ja. diese nicht essen, Sie müssen sie nur angucken. Lassen Sie Mickey-Maus in Ruhe. Man benutzt die Mickey-Maus nicht für pornografische Zwecke. Alles stand drunter, alles. Was man halt so mit Figur macht von dem Disney-Universum. so. so. Ja. Ich würde ja. sagen, Steffen, es wird Zeit, langsam unserem Zuhörer, die bis jetzt schön zugehört haben, weihnachtlich zu umwickeln und in die Ferne gehen zu lassen. Geht ins Licht. <lacht> Geht einfach ins Weihnachtslicht. Zündet euren ganzen Kranz an, anstatt nur die Kerzen <lacht> und lasst es euch gut gehen. <lacht> Füllt euch in so einen kuschelig-warmen advents eingewickelt. Ach, das ist so süß, weil im letzten, in der letzten Folge, die ich mir extra durchgehört habe, habe ich das die ganze Zeit gesagt, jetzt sagst du das. Das ist die perfekte Klammer. Wir haben jetzt zwei perfekte Episoden. Das ist wie Stranger Schinken 1 Stranger, Stranger Schinken, und 2. Stranger Schinken. Also Alkohol bewirkt bei Basti schon einiges. Pommes. Aber Pommes machen das Ganze noch ein bisschen schlimmer. Ja, das möchte ich nur noch mal kurz erwähnen. Oder die Mischung aus Pommes, Cola und Ketchup. Mhm. Und langsam gepresster Mayo. Ja, aber sehr langsam gepresst. <lacht> das ist die beste ist langsam, gepresst. <lacht> langsam gepresste ah, Ich glaube, wir fahren nur noch. Ich würde sagen, verabschiede uns doch. Ich? Ja, die Zuschauer. Tschüss, Basti. Die Hörschaften. So. Die, die Riecher. Ja, sagst du nichts? Ich möchte hier mit meiner Neujahrsansprache des Basti-Kanzlers auch Dinge bewegen. Bitte denkt auch im nächsten Jahr ein wichtiger Spruch, auch für, für, die, für die spätere Zeit im Jahr. Von O bis O, von Ostern bis Oktober, da habe man Sommerreifen drauf. Und von Oktober bis Ostern Winterreifen. Und mit diesen philosophischen Botschaften entlasse ich euch in das weihnachtliche Fest und auch schon mal ein frohes neues Jahr, weil dazwischen schaffen wir beide Deppen es nicht mehr, euch was zu präsentieren. Und ich beende mit einem äußerst klassischen Weihnachtsgedicht, was auch so ein bisschen Bezug auf das Getränk, was vor mir steht, äh, zu verstehen ist, weil Coca-Cola ja sehr mit Weihnachten verbunden ist, ja. in Liebe und Gemeinschaftlichkeit, möchte ich dieses Gedicht vortragen. Coca-Cola mit Aroma hilft dem Opa auf die Oma. Macht's gut. Tschüss. Bis ins nächste Jahr. Tschüss, wir winken jetzt einfach, es hört eh keiner. Ja, wir winken und die Leute winken. Zurück, nicht. Teil verzweifelnd, grinsend zurück. Ich würde gerade mit Mario besprechen, mach bitte aus. Tschüss. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com. Die 13. Etage